Ja, herzlich willkommen. Ähm, der Titer, Titel dieser Veranstaltung macht es mir als offensichtlich. Auch wir sprechen auf der Zukunftswoche über die Zukunft. Es gibt aber auch den Hinweis im Titel, dass über Zukunft nicht gesprochen werden kann, wenn eine radikale ökosozialistische Perspektive fehlt. Es geht darum, auf Perspektiven von gesellschaftlicher Transformation hinzuweisen, in denen nicht vereinfachte Utopien entwickelt werden, die an eine technisch-bürokratische Gestaltung von Gesellschaft erinnern. Vielmehr soll für diese sozialökologische Perspektive an Praktiken des Widerstands angeknüpft werden, soziale Bewegungen, Arbeitskollektive und andere. Radikale Demokratie kann nur funktionieren, wenn sozialökologische Fragen berücksichtigt werden. Und umgekehrt kann die Lösung der sozialökologischen Krise nicht autoritär bewältigt werden. Wie kann also eine Gesellschaft aussehen, die diese Fragen ernst nimmt? An welche sozialen Kämpfe in der Gegenwart sollten wir anknüpfen? Ich freue mich, dass ich für eine Diskussion über diese Fragen Elmar Altvater und Raul Selig begrüßen darf. Elmar Altvater war Professor für Internationale politische Ökonomie an der Freien Universität in Berlin. Seine zahlreichen Bücher sind Bestseller geworden und werden weltweit gelesen. Elmar Altvater beschreibt Phänomene wie Globalisierung, die Finanzmarktkrise und Naturzerstörung aus seiner fundierten kapitalismuskritischen Perspektive. Er macht darauf aufmerksam, dass grundlegende Naturprozesse irreversibel sind und diese berücksichtigt werden müssen, wenn wir Zukunft denken, in denen anders produziert und gelebt werden soll. Kann es eine solare Gesellschaft geben? Raul Selig arbeitet im Grenzbereich von Literatur, Sozialwissenschaften und Aktivismus. Er ist Autor zahlreicher Romane. Jüngst ist der Eindringling im Suhrkamp Verlag erschienen. Gleichzeitig war er Professor für Politik an der Nationaluniversität Kolumbiens. Und er ist aktiv in sozialen Bewegungen und ist ebenso wie Elmar Altvater Mitglied der Partei Die Linke. Beide ergänzen sich für dieses Gespräch, wie ich finde, auf eine sehr produktive Art und Weise. Elmar Altvater hat einen stärker systemischen Blick, nach welchen Mechanismen funktioniert Ökonomie und Politik. Welche neuen gesellschaftlichen Formen müssen wir schaffen, die nicht länger die Springquellen allen Reichtums untergraben, die Erde und den Arbeiter. Zitat von Marx. Auch Raul Selig analysiert die äh, Krisen des Neoliberalismus, wendet seinen Blick dabei mehr auf die Akteure gesellschaftlicher Veränderung. Wie werden Subjekte im Neoliberalismus deformiert? Wo finden kollektive Versuche statt, aus den Zumutungen der Gegenwart auszubrechen? Es geht sofort los äh, mit dem Gespräch über die Zukunft. Es steht, äh, wie habe ich es aufgeschrieben, sehr kurz nur noch eine Notwendigkeit der Gegenwart, nämlich Werbung. Ähm, Raul und Emma haben die Utopie schon 2008 vermissen und ihre Unterhaltung in einem Buch verschriftlicht. Und das ist gerade neu erschienen, und zwar beim Verlag Berz und Fischer. Und genau, das ist ein Verlag, der noch hoch hinaus äh, will und auch sicher kommen wird. Und ich möchte gerne da auf den aufmerksam machen. <lacht> Gut, und jetzt geht es live weiter mit dem schon begonnenen Gespräch. Ähm, soweit ich weiß, hat... Frau zum nächsten Statement und ein paar Fra und genau frag dann. Ja, ich, ich wollte wollt auch noch ganz kurz. Äh, danke. <lacht> Erstmal äh, vielen Dank, dass wir hier mit euch diskutieren können. Ähm, die Vorstellung ist so ein bisschen, dass wir äh, den Gesprächscharakter des Buches äh, sozusagen verlängern und äh, so ein bisschen uns äh, zentrale Ideen äh, noch mal gegenseitig hier mitteilen und dann so nach 40 Minuten das dann so öffnen, dass äh, ihr und Sie äh, auch die Möglichkeit habt, in den Dialog einzusteigen. Ähm, ja, zu dem Buch vielleicht noch ganz kurz. Äh, wir haben also diese äh, eine Neuauflage, es ist auch eine erweiterte Neuauflage und wir haben da ein Abschlusskapitel äh, zugeschrieben, das sich sozusagen aus der Jetzt-Perspektive mit der Krise und der Frage nach den Utopien beschäftigt. Und da möchte ich gleich anknüpfen, denn äh, das ist eigentlich die große Frage, finde ich, äh, die sich jetzt auch nochmal stellt. Das, die, der erste Teil des Buches ist ja jetzt fünf Jahre alt. Als wir damals uns damals hingesetzt haben, 2009 war das, da äh, war die Krise so gerade ausgebrochen. Und ähm, ja, ich habe es äh, in dem Buch schon gesagt oder geschrieben. Ähm, ich hatte. Damals eigentlich äh, die Ahnung oder die Hoffnung, nee, eigentlich erstmal eine ha Ahnung, dass der Neo Neoliberalismus in der damaligen Form kollabieren würde. Also, man hat ja den die F Krise der, der Finanzmärkte, war ja ganz manifest. Und äh, mir schien es ziemlich klar, dass man dieses Modell nicht verlängern kann. Äh, und jetzt ist aber sehr bemerkenswert, dass fünf Jahre später eigentlich, äh, was Regulation von Finanzmärkten angeht und ähm, und auch über diese ganze laissez-faire-Doktrin äh, des Neoliberalismus, dass sich das eigentlich noch weiter verschärft hat, dass sich das nur verlagert. Es wird gerade die nächste Blase aufgepumpt. Äh, man merkt ja, wie das in die Immobilienmärkte reingeht und in die Aktienmärkte. Da wird also Geld reingepusht, nur damit das äh, nicht, so, nicht so zu spüren ist, äh, die, die eigentlich nach wie vor latente Krise. Und... Ähm, ich finde es erstmal, sehr, fand das sehr bemerkenswert und das war eigentlich dann auch der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, beziehungsweise war auch der Ausgangspunkt, den äh, die äh, vom Verlag Berz Fischer an uns so als Frage gestellt haben: Warum ist eigentlich dieses Modell trotz so einer tiefen Krise immer noch so intakt? Und ähm, wir haben ja damals gesagt: Okay, äh, wir müssen eigentlich in der Krise anfangen, äh, wirklich viel konkreter über Gegenentwürfe zu sprechen. Es fehlt an sozialistischen, oder man kann es meinetwegen auch anders nennen, an radikalen gesellschaftlichen Gegenentwürfen. Und jetzt, fünf Jahre später, äh, würde ich eigentlich die Frage stellen: haben wir damals, äh, Sind wir damals von einem von falschen Punkt ausgegangen? Ist es tatsächlich das Problem gewesen, dass es zu wenig Gegenentwürfe gibt, dass es zu wenig sozialistische, grüne, rote Utopie gibt? Oder ist das Problem nicht eher, äh, dass es keine politischen, kollektiven Akteure oder wenige schwache politische Akteure äh, gibt? Und das ist natürlich auch ein Ausdruck des Neoliberalismus. Ne? Der Neoliberalismus ist, ist ja sozusagen auch schon ein utopisches Projekt. Der Liberalismus in seiner Geschichte ist auch schon ein utopisches Projekt gewesen. Ein Freund von mir aus Spanien hat gesagt, das ist eigentlich die, eine Utopie der Gesellschaftsphobie. Ja? Uh, der, der versucht, alle sozialen Bindungen zu reduzieren und sie in einem abstrakten Mechanismus zu übertragen, nämlich den Markt. Und damit zerlegt er natürlich alle handelnden kollektiven Akteure. Und insofern die Frage an uns und an dich jetzt, Elmar, aber auch an uns und uns alle, hätten wir nicht eigentlich viel stärker darüber reden müssen, wie entstehen kollektive Akteure uh, und wie entsteht politisches, gesellschaftliches Handeln? Das ist natürlich eine ganz... Das ist natürlich eine der ganz entscheidenden Fragen überhaupt, denn ohne zu handeln wird man diese Gesellschaft nicht ändern können. Durch Bücherschreiben oder Gespräche und nette Kongresse wird man das nicht schaffen. Also müssen wir in diese Handlungsoption uns vertiefen und herausfinden, wie man am besten äh, den Hebel ansetzt, um die Welt aus den Angeln zu heben. Denn inzwischen geht es in globalisierter äh, Welt eben um diese ganze Welt. Und wenn wir noch weiterhin berücksichtigen, was wir ja äh, auch diskutiert haben in diesen kleinen Büchlein, dass wir nicht nur das Gesellschaftssystem globalisiert haben, nicht nur die Wirtschaft globalisiert haben, sondern inzwischen haben wir die Erdsysteme so grundlegend verändert, dass wir davon sprechen müssen, dass nicht nur die Wirtschaft, nicht nur die Gesellschaft, nicht nur die Politik globalisiert sind, sondern dass wir die Erde uns untertan gemacht haben, aber in einer Art und Weise, wie es die Bibel mit Sicherheit nicht gutheißen würde. Also diese Dimension müssen wir in Rechnung stellen, wenn wir jetzt über Handlungsperspektiven reden. Erstens ist das natürlich etwas Positives, denn das bedeutet, dass alle Menschen eigentlich aufgefordert sind, äh, jetzt äh, etwas zu ändern. Aber die Menschen oder die Menschheit oder die Vielheit, die Multitud äh, der Menschen, äh, die ist nicht in der Lage äh, zu handeln sondern es passiert natürlich immer nur im lokalen, im regionalen äh, Bereich. Und da passiert ja auch unendlich viel. Äh, wenn man allein betrachtet, da kann man ja von halten, was man will, wenn man allein so Zahlen der UNO mal in Rechnung stellt, äh, dass also äh, 800 Millionen Menschen in Genossenschaften weltweit organisiert sind, mindestens. Äh, ob das nun alles produktiv und sozialistisch ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es ist immerhin ein Versuch, aus dem Trott des kapitalistischen Alltags in seiner neoliberalen Ausformung doch herauszufinden. Da findet also was statt. Das erinnert auch an Analysen, die wir aus der Geschichte auch der Sozialwissenschaften äh, kennen, wirtschaftshistorischen Analysen, die da zum Ergebnis kommen, dass es im Kapitalismus seit den 400 Jahren oder sagen wir seit der Industriellen Revolution, 250 Jahre ungefähr, immer auch so eine zweiseitige Geschichte gegeben hat. Einmal die offizielle, die formelle, die kapitalistische Hauptlinie, mit Profiterzielung, Akkumulation, mit all den Krisen und so weiter und so weiter. Und dann noch eine Nebenlinie, die nie verloren gegangen ist. Die genossenschaftliche, die Nachbarschaftshilfe, die Versuche, die Gemeingüter zu erhalten, zu nutzen, zu pflegen. Also etwas anderes gesellschaftliches zu machen, als es durch den Kapitalismus bedingt ist. Und das hat es immer gegeben und das ist auch nie verschwunden und wird auch nicht verschwinden. Und es ist stark, wie gesagt, 800 Millionen Menschen weltweit in Genossenschaften. Das ist immerhin etwas. Und das ist sozusagen der Stoff, oder das ist die Lage, oder die, die Situation, in der Linke operieren und an denen sie unbedingt anknüpfen müssen. Das heißt, wir fangen niemals bei Null an, sondern wir sind selbst in einer bestimmten äh, Tradition der Dissidenz und äh, gegenüber dem, was so die Hauptlinie ist. Es gibt die Merkel-Linie und es gibt die raul sedig linie um es mal auf den Punkt zu bringen. Nicht? Und andere kann man dann auch benennen. Du bist nicht allein, du brauchst dich nicht einsam fühlen. Äh, und das ist, glaube ich, das, äh, wo man also unbedingt anknüpfen muss. Und dann noch etwas anderes. Der Neoliberalismus ist ein System, das in sich also sehr autoritär ist, fast schon totalitär kann man sagen, weil es niemanden herauslässt aus seinen berühmten und immer wieder erwähnten Sachzwängen gegenüber denen es, das hat Margaret Thatcher gesagt, und das hat Angela Merkel mehrfach wiederholt, gegenüber denen es keine Alternative geht. Das, was wir zu tun haben, ist alternativlos. Und das sagt sie nicht nur nach innen, das sagt sie auch nach außen. Das sagt sie auch Syriza RISA und das sagt sie auch allen anderen Bewegungen, die einen Versuch machen, irgendwelche Alternativen äh, zu realisieren gegenüber dem in Europa herrschenden äh, neoliberalen äh, Mainstream. Das ist also der Versuch, jetzt innerhalb dieser Gegensätzlichkeit von neoliberal-kapitalistischer Hauptlinie eben eine Politik zu machen, die diese unterstützt. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch die Möglichkeit, eben Alternativen nicht nur zu denken, sondern auch zu praktizieren und diese weiterzuentwickeln. Das ist die politische Aufgabe, vor der wir stehen. Aber die muss nicht erfunden werden in unseren Köpfen. Äh, da sind es eben ganz viele Experimente, über die wir ja auch gesprochen haben, die ja auch äh, dann in dem, dem Buch über die Utopien auch wieder äh, äh, erwähnt werden. Nicht die Bewegungen in den südeuropäischen Ländern, von Syriza angefangen über äh, Podemos bis hin zu Blockupy und so weiter und so weiter. Da gibt es viele Beispiele. Man kann das auch in anderen Kontinenten äh, dieser Welt finden. Und man findet auch sehr negative Beispiele äh, dieses Ausbrechens. Nicht? Also, was ist aus dem arabischen Frühling äh, geworden? Nicht? Das gehört auch zu dieser Geschichte, die wir sehr gründlich äh, bedenken müssen und äh, auch daraus lernen müssen, äh, wo also Weichen sind, die eventuell auch ins Abseits äh, führen, wenn man ihnen folgt, wenn man das nicht äh, korrigiert. Das sind also die Punkte, um die es äh, dann dabei geht, wenn es um die Subjekte geht. Und wenn man über die Subjekte redet, muss man auch über die Vorstellungen dieser Subjekte reden. Diese Vorstellungen von den Subjekten über Alternativen, das ist das, was eben sie antreibt, was sie verändern wollen gegenüber dem, was sich sozusagen, wenn Mainstream sich weiter fortsetzen würde, also nicht äh, eine Alternative darstellen müsste, müsste. Weil wir eine Zukunft wollen, die eben ganz bestimmte Werte auch realisieren kann. Werte wie ökologische Nachhaltigkeit, sozialer Ausgleich, Gerechtigkeit oder auch erneuerbare Energien gegenüber den fossilen Energieträgern. Und gestattet mir mit einer. Etwas, äh, etwas polemischen Bemerkungen zu enden. Äh, nicht, wir, wir diskutieren ja noch weiter, aber jetzt, danach höre ich erstmal auf, dann können andere reden. Äh, nicht Diese polemische Bemerkung die, hat äh, damit zu tun, dass ich heute mit der S-Bahn hierher gefahren bin und äh, kam ich natürlich am Kanzleramt vorbei, am Hauptbahnhof und sah die große Demonstration vom S-Bahnzug aus wo eben für die Kohle demonstriert wurde. Es waren nicht wenig Menschen, ich habe nicht zählen können, wie viele es waren, aber es waren nicht wenig Menschen. Auch das ist eine Utopie. Wenn diese Bergleute jetzt für ihre Arbeitsplätze auf die Straße gehen und für den Erhalt der Pütz, der Braunkohletagebaus in der Lausitz oder in Garzweiler im, im, im, im Rheinländischen demonstrieren. Das sind Utopisten aber Utopisten von einer schwarzen Utopie, von einer pechschwarzen äh, Utopie sogar, die keinerlei Zukunft verspricht, sondern den Versuch macht, das, was vergangen ist und auch vergangen sein sollte, einfach noch in die Zukunft äh, zu verlängern. Und gegenüber dieser Art von Utopie müssen wir eben auch Alternative, andere Utopien aufbauen. Die müssen wir uns aber auch erdenken, die müssen wir erfinden. Da können wir an vielen Erfahrungen, an vielen Bildern, an, anknüpfen aus vielen Weltregionen, nicht nur aus Deutschland, aber auch aus Deutschland und die müssen wir ausbauen, um dann zu sehen, äh, wie wir also diese Zukunft aus der Gegenwart konkret erbauen. Wir brauchen also das, was Ernst Bloch als konkrete Utopie bezeichnet hatte, gegenüber solchen schwarzen Utopien, die in der Verteidigung dessen bestehen, das nicht mehr zu verteidigen ist und gegenüber falschen Utopien, die auch aus der Linken zum Teil äh, erdacht werden und die nicht zu einem guten Ende führen könnten, wenn man sie denn realisieren will. Ja, die, äh, die, das Stichwort mit der konkreten Utopie ist, äh, glaube ich, sehr wichtig. Das ist auch ein zentraler Aspekt in dem Buch. Einige kennen es wahrscheinlich schon in der alten Ausgabe, aber vielleicht äh, sollte man das nochmal erwähnen, worum es äh, bei dem Gedanken bei Bloch geht. Also, äh, ich glaube, das was ist woran die Linke heute äh, unbedingt anknüpfen muss, äh, ist eben diese Erkenntnis, äh, dass es, die, die Marx als Kritik an den Frühsozialisten ja schon formuliert hat, dass es nicht darum geht, ähm, Gegenentwürfe sich auszudenken, die in der Gesellschaft übergestülpt oder aufgeherrscht werden. Ne? So, und, äh, ähm, bei Marx gibt es dann diesen bekannten oder berühmten Satz, äh, dass Kommunismus die wirkliche Bewegung ist, ist die aus den bestehenden Voraussetzungen hervorgeht, die also sozusagen anknüpft an den äh, politischen Widerstandspraktiken oder auch vielleicht schon schöpferischen Praktiken, die über das Bestehende hinausgehen. Und dass eine Gesellschaft auch konstant eigentlich die Möglichkeiten ihrer Überwindung hervorbringt. Ich denke, das ist äh, ein zentraler Gedanke dabei. Und äh, die Konkretutopie, so wie das äh, Bloch da verhandelt, ist dann eben die Überlegung, äh, wie können wir eigentlich den Utopiebegriff von mit einem materialistischen marxistischen Anspruch wieder besetzen, ja? Und äh, deswegen eben nicht einfach Utopie als das Träumen über andere Verhältnisse, sondern eine konkrete Utopie, die eben konkrete über den Jetztzustand Zustand hinausweisende Praxen benennt, ja? Da sind sie sowieso. Vielleicht geht es also in der politischen Struktur, äh, Strategie darum, solche Praktiken zu benennen, sichtbar zu machen und in ein strategisches Verhältnis zu setzen. Das wäre, glaube ich, unsere, die These, die wir gemeinsam teilen. Jetzt aber die Frage, die wir auch in, im Vorfeld äh, gestellt haben ähm, für die Konferenz hier und auch natürlich auch in uns stellen, wir sind Mitglieder einer Partei, die institutionell ganz stark eingebunden ist, so stark eingebunden ist, dass sie oft gar nichts anderes mehr erkennt, außer ihrer Alltagspraxis. Äh, und das hat natürlich wenig zu tun ähm, oder oft gar nichts zu tun äh, mit Sozialismus, ja? und oft nicht mal besonders viel mit äh, Demokratie. Wir alle wissen ja, dass das Repräsentationssystem oft äh, auch ein Hindernis ist für äh, die Ausübung äh, echter demokratischer Verhältnisse. Jetzt ist natürlich die Frage, in welchem Verhältnis steht das dann? Also wenn man jetzt äh, sagt, okay, wir müssen ähm, hinausweisen über bestehende Verhältnisse. Wir müssen aber auch gleichzeitig anknüpfen an dem, was da ist. Wir müssen auch sehen, okay, Parteien, Gewerkschaften, Bewegungen sind Organisationen, die äh, erstmal auch der Resonanzraum dafür sind, dass sich überhaupt andere Hegemonien, andere Vorstellungen der Welt herausbilden sind sie deswegen auch notwendigerweise für uns auch ein Bezugsrahmen und notwendigerweise auch ein, Ra ein Raum, in dem wir dabei sein müssen, würde ich sagen, in dem wir aktiv sein müssen, in dem wir uns einbringen müssen. Aber ähm, ist natürlich auch die gleichzeitig permanent auch die Gefahr, dass man in diesen äh, Organisationen oder in diesen, äh, in diesen Eigengesetzlichkeiten, zum Beispiel einer parlamentarischen Partei, dann auch gefangen bleibt. Ne? Und insofern stellt sich dann auch nochmal die Frage, Inwiefern, welche Bedeutung hat Utopie in so einer Partei konkret wie der Linken? Gerade auch vor dem Hintergrund, wenn man sagt, die SPD hat, glaube ich, 100 Jahre lang gar nicht, so schlechtes Partei oder gar nicht so schlechte Parteiprogramme gehabt, aber es hat einfach für ihre Praxis spätestens ab 1910 keine große Rolle mehr gespielt, was sie für ein Programm hat, weil sie eigentlich immer auf der Seite der Herrschenden marschiert ist. Das war ja sozusagen auch ihr, äh, ihr Alleinstellungsmerkmal, Alleinstellungs äh, dass sie sozusagen das gemacht hat, was opportun war, äh, daher auch das Wort des Opportunismus, der, glaube ich, in dem historischen Kontext ganz berechtigt dann vielleicht auch war. Ähm, und das ist ja die Frage, die Gefahr, die auch immer wieder droht. Also, dass man in bestimmten Situationen nicht mehr das macht, was richtig ist und was auch vernünftig ist, sondern das macht, was kurzfristig äh, opportun erscheint. Zum Beispiel die, das, halt, das Verhalten der Gewerkschaften. Verdi ist ja jetzt gerade ein super Beispiel. Die haben zwar, organisieren zwar gar nicht die Kohlearbeit, aber sie denken, sie könnten da vielleicht welche organisieren. Das erscheint ihnen opportun da aufzuspringen und sie machen was, was grundsätzlich falsch ist, nämlich sie entwerfen nicht einen, einen gesellschaftlichen Gegenentwurf, der über das Bestehende hinausweist, oder, ja, sondern sie äh, setzen sich auf diese Logik drauf. Da sind, ein paar, da sind Leute am Demonstrieren für ihre Arbeitsplätze, was natürlich auch sehr berechtigt ist, dass jemand für sein, für sein Einkommen demonstriert, und äh, geben aber dafür Dinge preis, die vielleicht viel vernünftiger und richtiger wären. Und da ist natürlich die Frage, äh, wenn wir an den Sozialisten, du hast ja mitgeschrieben, glaube ich, am Erfurter Programm der Linken, ne? am Parteiprogramm der Linken, du hast da, glaube ich, sehr wichtige Elemente reingebracht, die auch ganz klar hinausweisen über das Bestehen. Und insofern könnte man sagen, es sind auch also konkret utopische Vorschläge drin, Ansatzpunkte für eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft. Aber die Frage ist natürlich, sind wir da nicht nur die Pausen, Pausenkasper, derjenigen, die in den Parlamenten, auch in eine Karriere machen wollen. Und ist das nicht vielleicht auch völlig belanglos, was wir sagen, weil es äh, eigentlich dazu dient, nur um das, so ein Projekt charmant und interessant zu machen, so wie es ja bei der SPD war. Es wurden ja auch gewählt, weil man Hoffnung hat, es wird mit denen dann vielleicht wirklich irgendwann mal anders. Und, aber dass das dann letztlich äh, sehr schnell preisgegeben wird, weil es eben eigentlich keine echte Relevanz hat. Na ja, ein Parteiprogramm ist nur so viel wert, wie die Parteimitglieder in der Lage und bereit sind, dieses auch umzusetzen oder sich daran zu beteiligen, dass es realisiert wird. Und äh, daran gemessen ist das Erfurter Programm vielleicht äh, nicht das allergrößte und das allerbeste und das allerschönste, äh, aber es ist ein, eine Orientierungslinie, äh, an der man sich weiter entlang hangeln kann. Äh, und in der Praxis, die dabei zu anzuwenden ist, eben dann auch etwas verändern kann. Ähm, dass eine Partei oder eine Organisation ganz generell muss nicht immer wieder alles neu selbst machen. Diesen Anspruch sollte man erst gar nicht haben. Äh, denn auch eine große Organisation ist angesichts dessen, was äh, in der Welt an Bewegungen existiert und was auch an großen Aufgaben vor uns steht, immer viel zu wenig. Sondern was also eine Organisation entwickeln muss, ist ein Rahmen, der also offen ist für die Sammlung, für die Koordinierung, für die Konzentrierung von Kräften, um etwas zu verändern, worüber man sich einigen muss und worüber man sich verständigen muss. Und dieser Verständigungsprozess folgt natürlich im Rahmen einer Programmarbeit im Rahmen des Erfurter Programms beispielsweise, aber nicht nur, sondern erfolgt auch äh, außerhalb der Programmparteitage äh, durch die theoretische Arbeit, äh, durch die wissenschaftliche Arbeit, äh, durch die konzeptionelle Arbeit, äh, durch die politisch-analytische Arbeit äh, im Rahmen der Partei, von der Parteispitze bis hin zu den unteren Einheiten einer solchen Partei. Und daran müssen wir arbeiten, wenn wir jetzt also sozusagen die Zukunft erfinden wollen, nicht, wenn wir eine Zukunft erfinden wollen, muss diese also nicht nur glaubhaft sein, sie muss auch einsichtig sein und sie muss auch attraktiv sein. Äh, sie muss glaubhaft sein. Das liegt, äh, das ist nur möglich, wenn eine Partei, eine Organisation auch äh, nicht jetzt die großen Muskeln spielen müsste, die sie vielleicht gar nicht hat aber immerhin doch deutlich machen kann, wir sind bereit und in der Lage, mit den Kräften, die wir, aufzubringen, die wir aufbringen können, dann auch unseren Beitrag zu leisten. Und das machen wir ehrlich und das machen wir also mit euch gemeinsam. Und es muss gleichzeitig auch konzeptionell integer sein. Und das geschieht natürlich nur dann, wenn man sich über die Ziele und über die, die, die, die, die, die Vorstellungen einigen kann. Wie sieht das aus? Wenn wir also jetzt zum beispiel die ökologische frage äh, innerhalb der partei diskutieren äh, dann können wir sicherlich äh, sagen das und das äh, wollen wir da steht im parteiprogramm auch einiges drin und aus dem aus der partei selbst sind da sehr sehr viele analytische beiträge gekommen, bis hin zu dem plan b und so der hier ja auch ausliegt und jeder sich also zu hause oder auch sonst wie zu gemüte führen kann äh, wie ist die Methodik einer solchen Arbeit? Ähm, man kann also erstens sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, nicht das Business as usual, wie das so immer heißt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann landen wir irgendwo in der Katastrophe. Wenn wir weiterhin so viel CO2 produzieren und in die Atmosphäre äh, entlassen, dort ablagern, dann ist mit ziemlicher Sicherheit klar, am Ende des Jahrhunderts 2021, 2100 haben wir eine Erdmitteltemperaturerhöhung von 5 Grad oder vielleicht sogar noch mehr. Und das ist eine Katastrophe. Für Milliarden Menschen schlicht und ergreifend eine Katastrophe. Auch für uns eine Katastrophe hierzulande. Also müssen wir versuchen, dagegen etwas zu tun. Aber dann müssen wir sagen, wie weit kann denn die Erdmitteltemperatur überhaupt steigen? Vielleicht plus minus null, gar nicht. Vielleicht sagen wir, wie der internationale Klimarat sagt, 2 um Grad äh, darf die Erdmitteltemperatur im Jahr 2100 noch steigen, gemessen an dem vorindustriellen Niveau. 2 Grad Steigerung, das ist so die absolute Grenze. Und dann müssen wir von daher, und das habe ich jetzt von einem Neoliberalen, manchmal sind die ja auch ganz clever, äh, einem Ex-Neoliberalen, der ist heute gar keiner mehr, äh, von dem Jeffrey Sachs und seiner Truppe, der sagt, dann machen wir doch mal Folgendes, dann machen wir nicht einen Forecast, also so eine, eine Wettervoraussicht, wie sind die Wetteraussichten, was wird in der Zukunft sein, sondern machen wir einen Backcast. Gucken wir mal zurück. Es gibt für diesen Backcast kein deutsches Wort. Ich habe geguckt, ob es so etwas gibt, nichts gefunden. Das könnte man übersetzen als wir gucken von vorne zurück. Wir sagen, 2 äh, Grad darf die Erdmitteltemperatur steigen. Und dann rechnen wir zurück, was müssen wir heute tun, damit dieses Ziel eingehalten werden kann. Und dann kommen wir zum Ergebnis beispielsweise, dass also der Ausstoß von CO2 pro Nase um so und so viele Tonnen äh, gesenkt werden muss, weltweit. Und dann kann man das noch differenzieren und so weiter. Das heißt, wir müssen rückrechnen. Und wenn wir sagen, äh, wenn wir das reduzieren wollen, weniger CO2 ausstoßen, was heißt das dann für das Transportsystem? Wie muss der Transport organisiert werden? Können wir dann noch so viel Auto fahren oder müssen wir nicht mehr den öffentlichen Nahverkehr ausbauen? Dann fragen wir weiter, was heißt das fürs Wohnen? Ähm, brauchen wir große Wohnungen oder müssen wir nicht, viel, nicht mehr kleinere Wohnungen bauen? Wie müssen wir die Häuser isolieren und so weiter? Tausend technische Fragen, die dann zu beantworten sind. Aber das sind nicht nur technische Fragen, sondern das sind Fragen des Lebenszuschnitts. Wie wollen wir denn als gemeinsame menschheit dann in zukunft leben das kann man jetzt weiter rechnen wie ist das mit der industrie mit den produkten was können wir gebrauchen was können wir nicht gebrauchen also dieses backcasting ist glaube ich eine ganz wichtige geschichte wenn wir über utopien reden und wenn wir erst recht über vermessung der utopien reden dann brauchen wir so etwas wie eine operationalisierung von Zielsätzen und das würde auf diese weise ja dann auch geleistet das wäre ein Ansatz, über den man sich dann verständigen kann und äh, ein Ansatz, der dann eben auch, wenn er glaubwürdig von einer Organisation auch vertreten wird, die sagt, wir bringen uns da ein mit allen unseren, uns zur Verfügung stehenden äh, politischen Mitteln, der Überzeugung äh, der Arbeit in den entsprechenden Gremien, in den Parlamenten und so weiter, dann ist das auch glaubwürdig, dann würde das auch äh, einer Partei oder Organisation gleich welcher Art also auch sicherlich zuträglich sein und es würde etwas zur Erreichung dieses Ziels durch Backcasting also auch beitragen. So könnte ich mir vorstellen, müsste man vielleicht versuchen vorzugehen, um dann diese Problematik in den Griff zu kriegen, von so theoretischen Bestimmungen von Zielsetzungen oder von Elends- oder, oder, oder Katastrophenszenarien auch ein bisschen wegzukommen hin zu Handlungsalternativen, die aber auch nicht eine Überforderung darstellen dürfen, denn vieles kann man so auch als Partei nicht machen auf nationalstaatlicher Ebene, aber man kann auf jeden Fall den Rahmen klarstellen, indem man selber in der Lage und bereit ist etwas zu tun und wo auch andere die Möglichkeit und die Chance vielleicht auch die Notwendigkeit haben, sich da einzubringen. Dadurch entsteht kollektives Handeln in einer Gesellschaft und das brauchen wir, um eben diese Zielsetzung die wir sinnvoll erachten, zu erreichen. Ja. Genau, ich, der Raum ist sehr voll äh, und es gibt natürlich gleich Raum für Diskussionen. Ich wollte es schon mal ankündigen. Vielleicht noch ein Statement von dir, noch eins von einer, genau, ja. und dann äh, könnt ihr euch mit euren Fragen schon mal vorbereiten. Ja. Genau. Ich wollte auch, denke auch, dass das das Letzte ist, was ich noch sagen wollte. Aber, also ihr merkt schon, unser äh, Buch und auch unser Gespräch ist nicht so ein klassisches Streitgespräch. Äh, äh, das wurde uns auch ein bisschen vorgeworfen, aber es ist ja auch schön, wenn man mal übereinstimmen kann. Äh, und äh, ich glaube, was auch noch ein Gedanke ist, den wir, behaupte ich jetzt mal, äh, so teilen, ähm, der in dem Buch irgendwie einen großen Raum einnimmt, ist, dass, äh, äh, dass eigentlich das Utopische, der radikale Gegenentwurf, äh, eigentlich was sehr Bescheidenes ist. Von Bert Brecht gibt es ja diesen äh, wunderbaren Satz: äh, der Kommunismus ist das Mittlere. Ähm, das, das Einfache, das schwer das zu Schwert machen ist. ist das genau. Also äh, das ist nämlich in Anbetracht, äh, der, also das Mittlere in der Hinsicht, dass es eben gar nicht darum geht, die großartig anderen Menschen zu haben, sondern die, Lebensbe oder die, die, die strukturellen Bedingungen so zu organisieren, dass menschliches Leben viel vernünftiger geregelt wird. Und äh, vernünftiger in der Hinsicht, dass es eben das, was wir sowieso schon die ganze Zeit haben, nämlich... Kooperation im Arbeitsprozess, arbeitsteilige Gesellschaften sind notwendigerweise kooperativ, es ist eigentlich total absurd, dass diese Kooperation dann auf dem Markt in Konkurrenz umgewandelt wird. Der Gedanke des Kommunismus, weil mal, dann lasst uns doch diese Kooperation zu Ende führen und dann tatsächlich eben auch äh, die, die ganze Struktur, äh, die, Grund, die politische Grundstruktur so kooperativ regeln, dass eben äh, eben nicht äh, der Wettbewerb, der Kampf, der das einen gegen den anderen das zum, zum Strukturmotiv der Gesellschaft werden. Oder das Naturverhältnis, das ist äh, natürlich ein anderes Beispiel dafür, dass es wirklich nur um bloße Vernunft geht, äh, die Lebensbedingungen auf dem Planeten nicht zu vernichten, sodass auch in zukünftigen Generationen hier noch Leute leben können und viele andere Beispiele mehr. Also es geht im Grunde genommen gar nicht so sehr um äh, den um die totale Veränderung unseres, von uns als, als Menschen oder ein, ein Modell aufzupropfen, was wenig mit unseren menschlichen äh, Bedürfnissen und Grundlagen zu tun hat, mit unseren Fähigkeiten, sondern eher Strukturbedingungen zu schaffen, wo diese, wo diesen, wo diese Bedürfnisse erfüllt werden und unsere, äh, wo wir uns auch als Menschen entfalten können. Das ist eigentlich eine sehr bescheidene Idee und es ist ein bisschen absurd, dass wir uns äh, so sehr in die Rolle der Utopisten haben drängen lassen als Linke. Äh, da möchte ich noch mal darauf verweisen, ich habe dieses, äh, auf ein Buch, das ich gerade übersetzt habe, aus dem Spanischen, ähm, eben von, ich habe vorhin schon mal den, den, das Buch erwähnt, aber nicht den Autoren, also Cesar Rendueles heißt er, der hat eben gesagt, also das Buch heißt Soziophobie, Gesellschaftsphobie und er äh, entwickelt darin eigentlich die These, dass der Liberalismus eigentlich die utop utopische Theorie war, die versucht hat, äh, dem Gesellschaftlichen Dasein, das ja immer eingebunden war, auch in Naturbedingungen und in, in die, äh, was weiß ich, in, in, in äh, versucht dass in Gesellschaften oder in Gemeinschaften auch immer äußere äh, äh, Grenzen gesetzt waren, also dass, es, dass man verpflichtet war äh, gegenüber den anderen, dass man Sorge tragen musste für sich und die Umwelt. Dass der, der Liberalismus all das eigentlich freigesetzt hat. Von Polanyi gibt es diesen berühmten Satz, dass das alles entbettet worden ist. Die Märkte werden so entbettet, dass sie so als äh, Strukturweise sich über alles hinwegsetzen, über die Gesellschaft und die Natur und damit auch das auch äh, zerstören. Und das ist eigentlich äh, zutiefst. Ähm, Irrationales Prinzip, an das wir uns seit 300 Jahren gewöhnt haben und das wir auch immer stärker verinnerlichen und weswegen jetzt auch in letzter Zeit so Pop-Theoretiker auch äh, immer wieder diesen Begriff, der, der, wir sind die Untoten, wir sind die Zombies, verwenden. Also Mark Fischer zum Beispiel, äh, interessanter britischer Pop-Theoretiker, der da viel drüber nachgedacht hat, über äh, wir eigentlich als Untote des Kapitals. Äh, ich finde, da steckt äh, eine Menge Richtiges hinter, ja? dass also eigentlich diese. Die, diese Durchsetzung des Markt- und Konkurrenzsystems eigentlich das Unvernünftige ist. Und ähm, ich glaube, das ist was, äh, wo wir auch nicht, äh, nicht mehr abweichen können, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch wirklich wieder deutlich sichtbarer wird. Ähm, es gibt innerhalb des existierenden Systems keine Lösung. Ja? Deswegen kann es auch keine linke Politik innerhalb dieses Systems, also natürlich zwangsläufig gibt es Notwendigkeiten, zu agieren heute unter heute, heute bestehenden Voraussetzungen natürlich ist auch gut dass Dinge kleinig Dinge auf die, auf die richtige aufs richtige Gleis gesetzt werden ganz kleines Beispiel ich weiß die Energiewende kann man viel daran kritisieren aber immerhin hat es in Deutschland eine gewisse Energiewende gegeben das ist äh, positiv und insofern gibt es natürlich Dinge die man auch heute schon tun kann aber ich glaube man muss ganz stark immer wieder darauf insistieren es gibt innerhalb des, der, der heute existierenden das Weltsystem, Kapitalismus, eigentlich keine Lösung der strukturellen Probleme der Menschheit. Und deswegen sind wir gezwungen, darüber hinaus zu denken. Und deswegen sind wir eigentlich auch die einzigen Realpolitiker. Das ist das Absurde. Ja? Also es ist vernünftig zu sagen, so geht es nicht weiter. Wir müssen es prinzipiell anders denken. Und wir müssen dafür, du hast es ja schon ins Gespräch gebracht, Übergang denken. Und vielleicht magst du da noch ein Abschlussstatement zu sagen, was dieser Transformismus sein müsste. Revolutionär, reformistisch. Wie muss er aussehen? Also Transformismus ist etwas, um das man ja überhaupt nicht herumkommt. Äh, wenn wir handeln, dann handeln wir hier und heute in einem ganz spezifischen gesellschaftlichen Kontext, der obendrein nicht nur ein nationaler, urbaner, äh, regionaler, sondern ein globaler Kontext ist, ein erdsystemischer Kontext ist, äh, der uns also ganz mh, harte äh, Zwänge inzwischen auferlegt, zum Teil selbstproduzierte äh, Zwänge. Äh, selbst produziert einfach dadurch, dass wir die Natur verändert haben, in einer Art und Weise, die uns jetzt so langsam die Natur und Teile von ihr jedenfalls um die Ohren fliegen äh, lässt. Man kann bestimmte Dinge nicht mehr machen, wenn die Kipppunkte erreicht sind. Die Kipppunkte des Klimasystems, die Kipppunkte des Stickstoffzyklus, äh, die äh, Kipppunkte äh, der Artenvielfalt. Nicht, äh, das ist alles bereits erreicht. Und äh, gerade vor wenigen Tagen. Äh, bekam ich äh, durch so einen Verteiler, wo ich mit drin bin, äh, eine E-Mail, äh, nicht vom, äh, vom äh, Ecological Footprint Network, äh, wo drin, äh, und Earth Day Network, wo dann eben gesagt wurde, ja vielleicht haben wir das Jahr, geht das Jahr 2015, also unser Jahr, in dem wir gegenwärtig leben, als das äh, Jahr des Kipppunkts in die Weltgeschichte ein. Das heißt, wir haben die Natur so verändert, bestimmte Natursysteme, dass die unwiderruflich geschädigt sind. Und was das dann für die menschliche Entwicklung bedeutet, kann keiner richtig prognostizieren. Da können wir nur utopisch dagegenhalten und sagen, wir müssen nämlich von diesem Zwei-Grad-Ziel beispielsweise runtergerechnet eben, etwas machen, was also verhindert, dass der CO2-Anstieg in der Atmosphäre zunimmt, dass die Artenvielfalt noch mehr vermindert wird, damit wir vielleicht doch nicht diese Kipppunkte erreichen. Das ist also Realpolitik. Realpolitik mit utopischem Inhalt, weil gegenüber den Sachzwängen, unter denen natürlich auch diejenigen, die davon immer reden, selber auch stehen, weil das gegenüber diesen Sachzwängen etwas sehr Utopisches ist. Aber wo kommen diese Sachzwänge eigentlich her? Und da sind wir, glaube ich, an einem ganz wichtigen Punkt für eine Linke. Wir haben auf der einen Seite eine Entwicklungstendenz, ich habe das so ein bisschen so auf die Natur, die Ökologie äh, bezogen, äh, die also einer ganz bestimmten Rationalität auch gehorcht. Man könnte diese Rationalität äh, als, äh, als Gesamtzusammenhang äh, bezeichnen, äh, als holistisch. Nicht alle hängt mit allem äh, zusammen. Man kann sehr schwer das eine von dem anderen äh, trennen. Das ist eine Rationalität, äh, die so in der Natur eigentlich existiert. Äh, die aber nicht unsere Rationalität sind, wenn wir in der Wirtschaft arbeiten, wenn wir in der Politik handeln, äh, wenn wir in der Gesellschaft äh, mit anderen zusammen sind. Da haben wir immer eine partielle Rationalität. Wir schließen immer vieles, vieles anderes aus. Das ist das, was die Ökonomen Externalisierung nennen, oder das, was die Psychologen Verdrängung nennen, oder was die Soziologen dann Marginalisierung nennen. Wir sind permanent dabei, zu exkludieren, zu marginalisieren, zu externalisieren, zu verdrängen. Und damit leisten wir uns natürlich überhaupt keinen guten Gefallen sondern verdrängen das und externalisieren das, was dann unweigerlich irgendwann zurückkehrt. Auf einem begrenzten Erdball, von dem schon Immanuel Kant gesprochen hat, kann man nicht endlos verdrängen. Dieser Erdball ist nun einmal begrenzt. Und äh, dem muss man dann auch irgendwie Rechnung tragen. Man muss das, was verdrängt wird, dann wieder internalisieren. Man muss das also mit berücksichtigen, äh, wenn wir also äh, Politik machen. Und das ist die große Kunst der Politik, dies zu tun und um gleichzeitig die Leute mitzunehmen, die vordergründig davon profitieren, dass wir externalisieren. Wir externalisieren die Kosten des Braunkohlenbergbaus und die Kumpels sind froh darüber, dass wir das tun, weil dann ihre Arbeitsplätze nämlich gesichert sind, denken sie jedenfalls. Aber wir externalisieren etwas, was dann irgendwann zu uns zurückkehrt und wir müssen einen hohen Preis dafür bezahlen. Das heißt, Politik muss eben in verschiedenen Fristen wirksam werden, muss auch regional im Raum unterschiedliche Konsequenzen integrieren und daraus ein, ein, ein gemeinschaftliches, sozusagen holistisches politisches Konzept oder Projekt, besser gesagt, entwerfen, an dem wir uns alle dann auch orientieren können und das wir dann auch für andere attraktiv gestalten können. Das ist die Schwierigkeit. Vor der wir stehen und gleichzeitig auch die einzige Chance, die wir letztendlich haben, die wir ergreifen müssen. Und was den Kommunismus anbelangt, äh, nicht äh, so hat Bertolt Brecht gesagt, er ist das Einfache. Nicht? Äh, das Einfache, äh, weil, weil es wirklich eine einfache Idee ist. Äh, wir leben nun mal gemeinschaftlich zusammen als Menschen auf einem begrenzten Raum, in einer kurzen Zeitspanne des menschlichen Lebens äh, nicht. und wir müssen sehen, dass wir uns da vernünftig gesellen, nicht? also Regeln finden, wie wir friedlich und freundlich und fröhlich und gut zusammenleben. Dass dieses gute Leben, äh, das ist im Prinzip das, was Kommunismus ist, im brechtschen Sinne. Und dieses gute Leben, das ist also ein Konzept, das in Lateinamerika ja eine ganz große Rolle spielt, nicht in Andinen. Gesellschaften äh, hat es seine indigenen Wurzeln, hat aber seinen Gang in die ecuadorianische Verfassung beispielsweise ge gefunden, sodass man sagen könnte, Ecuador ist in diesem Sinne kommunistisch. Äh, in diesem Sinne kommunistisch, nicht in dem traditionellen Sinne kommunistisch. Und was man dann hinzufügen muss, äh, Brecht sagte, ist das Einfache, das schwer zu machen ist. Und das sieht man in Ecuador und in den anderen lateinamerikanischen Ländern auch wie schwer es ist, dieses gute Leben, oder nennen wir es ruhig einmal Kommunismus, wirklich äh, herzustellen, dies zum Konzept zu machen, dies also auch attraktiv zu gestalten und dann auch umzusetzen in der tagtäglichen Praxis. Bisher hat man da kaum gute Beispiele, die man jetzt hier fröhlich präsentieren könnte, aber es ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um diese Transformation, von der du gesprochen hast, äh, dann eben leisten zu können, die dann natürlich dann auch in eine Veränderung der Gesellschaft, die man vielleicht sogar als Revolution bezeichnen könnte, übergeht. Aber man da muss dabei, wenn ich das nur sagen darf, um ein Missverständnis zu vermeiden, aber Revolution heißt wirklich eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung. Und ich würde sagen, unter diesem Aspekt betrachtet war weder die französische Revolution, noch die russische Revolution, noch die chinesische Revolution eine Revolution. Die haben die Gesellschaft überhaupt nicht verändert. Die haben nicht das Energiesystem verändert, die haben nicht die Lebensweise verändert. Sie haben letztlich doch nur nachgestrebt, um das, was der Kapitalismus vorexerziert hatte, dann eben noch schneller, noch besser äh, zu machen, dabei zu überholen, nicht nur einzuholen, wie das in der DDR äh, geheißen hatte und so weiter. Eine gesellschaftliche Veränderung äh, bedeutet viel mehr, ist viel radikaler, und dauert daher auch viel längere Zeit. Das ist kein einz einzelner Akt, der in einem oder in zwei oder auch in fünf Jahren zu machen ist. Das ist nicht nur eine Generation, das sind viele Generationen, die daran arbeiten. So wie während der Neolithischen Revolution, als die sesshafte Landwirtschaft erfunden wird, das hat Hunderte, wenn nicht Tausende von Jahren gedauert. Das ist Revolution, nicht das, was äh, uns in Frankreich oder in Russland als Revolution erzählt wird. Ja, Vielen Dank für das äh, harmonische, aber doch eindringliche Gespräch. Wir haben einiges über, zunächst über die Widersprüche von äh, Politik in und außerhalb von Institutionen äh, gehört. Die Frage, wer macht hier eigentlich Realpolitik? Wir haben darüber gesprochen, oder die beiden, ähm, welchen Sachzwängen wir äh, Glauben schenken wollen, den ökonomischen oder doch den ökologischen. Und eben die Frage nach den echten Übergängen, die auf eine andere Produktions- und Lebensweise hinweisen und sich tatsächlich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Genau, und wir äh, führen das Gespräch jetzt mit euch fort und deswegen bitte ich um äh, Meldung. Wer gerne Fragen an die beiden richten möchte, das ist, glaube ich, organisiert. Genau, gibt es Wortmeldungen, Fragen? Ja, gut, äh, Transformismus äh, bedeutet, bitte, ein bisschen näher, okay. Ja, Transformismus oder Transformation äh, im Sinne von Gramsci bedeutet auch passive Revolution, also Verstaatlichung des Überganges. Äh, allerdings, äh, wie man aus der Analysen entnehmen kann und so, mit diesem Übergang haben wir offensichtlich nicht so äh, bruchlos äh, zu tun. Ähm, äh, die Frage ist, dass an sich die Kritik ist auch halt ziemlich alt und so, das kann man schon bei Adorno lesen. Dass man aus einer verdinglichsten Gesellschaft überhaupt gar keine, sage ich mal, dann, äh, radikale Alternative entwickeln kann. Ich bin allerdings jetzt nicht gegen konkrete Utopie. Ich vertrete das allerdings. Aber in Praxis so erlebe ich schon zum Beispiel was anderes. Genossenschaften, was Elmar völlig zu Recht darauf hingewiesen hat. Ich bin seit zweieinhalb Jahren Mitglied der Genossenschaft, Wohnungsgenossenschaft. Äh, der einzige Unterschied, was ich sehe, ich habe zwei, 2.500 Euro. Äh, Beitrag Einzahlung gehabt, ohne Zinsen, aber groß und ganz und, ganzen und so sich überhaupt gar, gar keine Unterschiede. Das heißt, diese Institutionen, das heißt dann Genossenschaften, dazu gehört auch die linke Parteien, sie sind auch in einen gesellschaftlichen Zusammenhang eingebettet. Und das ist wirklich sehr fragwürdig, ob man das überhaupt dann äh, mit passiver Revolution oder Transformismus weiterkommt. Ja, ich, das, den Einwand finde ich ganz berechtigt. Ich, also wenn hier noch jemand anders was sagen will, aber ich gerade gerade niemanden. Ne? Also, äh, also ich, den Einwand finde ich sehr berechtigt, aber ich würde trotzdem daran festhalten. Also ich würde, auch anders als Elmar, da habe ich dann vielleicht doch einen Widerspruch, ich würde schon sagen, natürlich war die, meiner Ansicht nach, war die französische Revolution oder die russische Revolution waren schon Revolutionen, aber es waren eben Revolutionen, die weitgehend aufs Politische beschränkt waren. Ähm, oder in denen, natürlich gab es auch, äh, in der russischen Revolution dann auch einen äh, Übergang zu anderen Eigentumsformen, aber zum Beispiel die Arbeitsprozesse und das Naturverhältnis blieben ja eigentlich äh, äh, sehr, sehr ähnlich bis dahin, dass so der Fordismus und die terroristische Arbeitsorganisation äh, kopiert wurden. Also insofern würde ich zustimmen, äh, dass, äh, dass Revolutionäre die Gesellschaft nicht in, äh, in so einer Breite erfasst hat und dass da eben hinter der politischen Revolution keine Strategie für eine grundlegendere Transformation war. Also Der Witz ist ja, was man eigentlich auch ganz gut beobachten kann, heute wieder in Lateinamerika, äh, selbst wenn du in der Regierung bist, stellen sich dann eigentlich doch wieder ganz ähnliche Fragen wie im klassischen Reformismus, nämlich ähm, wie äh, fängst du an, äh, Strukturverhältnisse äh, so zu verändern, dass sich dann eben auch die Lebensproduktionsarbeitsbedingungen grundlegend verändern. Und... Äh, dann natürlich auch immer in Berücksichtigung der vorhandenen gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Wenn man nämlich auf einen Schlag den Leuten alles wegnimmt, dann haben die sofort eine Kontraarmee aufgestellt und machen den nächsten Putsch. Und insofern sind dann auch Regierungen, die ganz starke, radikale, revolutionäre Rhetorik verfolgen, Venezuela ist ein gutes Beispiel, eigentlich gezwungen gewesen, Ganz minimale Reformprojekte auf den Weg zu bringen, dann immer mit einer unglaublich großen Rhetorik. Also insofern würde ich sagen, das Transformationsproblem stellt sich für jeden, auch wenn ich eigentlich das auch neumodisch finde, dass man jetzt nicht mehr Revolution sagt, sondern nur noch von Transformation spricht äh, und das damit alles so ein bisschen äh, so ein einebnet. Also natürlich muss man auch auf Brüche hinarbeiten, ist ganz klar, man kann nicht so bruchlos hinüberwachsen, oder irgendwas anderes, aber man muss natürlich auch äh, Strategien der Umwandlung, des Übergangs, ja, der Schritte haben. Und äh, ich glaube gar nicht, was du da sagst, dass die, um jetzt um das konkrete Beispiel zu kommen, von den Genossenschaften, dass die gar nichts verändern. Also ich glaube, ich hab, wir äh, wohnen in einer Straße in Neukölln, die ist gerade Gentrifizierungsobjekt Nummer eins, glaube ich, in der Stadt. Und es ist total interessant, dass die äh, in Wertsetzung der Straße mit Kneipen und äh, Verkauf in Eigentumswohnungen und sowas, da aufhört, wo die Wohnungsbaugenossenschaften anfangen. Ja, da, wo ich, du hast völlig recht, das sind so Wohnungsbaugenossenschaften, die waren von, für uns früher immer so der Inbegriff äh, der extrem spießig geführten Häuser, weil das eben sehr starke soziale Kontrolle gab und die äh, zum Teil eben auch so verwaltet wurden mit dem Hausmeister und alles war sehr streng. Aber es ist interessant, da gibt es so ein paar Regeln, äh, dass zum Beispiel da eben nicht so viel... Kneipen oder keine Kneipen unten sein sollen und das ist auch einigermaßen durchmischtes Hauses. Und das sind die einzigen, wo eben diese Gentrifizierung, diese Immobilien in Wertsetzung so nicht stattgefunden hat. Jetzt hast du natürlich recht, das ist noch keine Transformation hin zu was Besseren, aber das ist zumindest eine Grenze, die im Markt gesetzt worden ist. Und ich habe äh, letztes Jahr die Mondragon-Kooperative äh, besucht im Baskenland. Dazu muss ich sagen, ich bin also schon sehr viele Jahre im Baskenland und habe von der Mondragon-Kooperative immer ein eher problematisches Bild gehabt, weil, äh, ja, das ist eine der größten Kon Unternehmensgruppen in, im spanischen Staat. Äh, das ist, ähm, glaube ich, der achtgrößte Arbeitgeber im spanischen Staat und die haben eben auch Weltmarktfabriken in China, in Polen und so weiter. Und da denkt man ja, okay, es ist ein Konzern wie jeder andere. Und wir haben dann die Konzernführung gesprochen. Und ich war ziemlich platt nach dem Gespräch. Also wie gesagt, ich habe immer gedacht, naja, das tut sich nicht viel. Aber es war, finde ich, sehr bemerkenswert, dass nach 30 oder 40 Jahren dieses Unternehmens äh, die Statuten äh, immer noch konsequent die gleichen sind und die ganz hohe politische und soziale Standards definieren. Also Dinge, die äh, Einkommensgrenzen zum Beispiel, es gibt also einen Einkommenshöchstsatz für die Manager, was also in heutigen Verhältnissen schon erstmal sehr bemerkenswert ist, äh, ist es immer jedes Jahr einem politischen, demokratischen Aushandlungsprozess unterworfen, wo immer jeder eine Stimme hat. Ähm, ist es ist so, dass es ständig auf den Versammlungen Thema ist, welche Löhne zahlen wir in den Fabriken, die zu unserer Gruppe gehören, aber die noch nicht in Genossenschaften umgewandelt worden sind. Das Problem ist zum Beispiel in China. Wollten die das umwandeln in also, die haben eine Fabrik gekauft und wollten, dass das eine Genossenschaft wird. Und das war nicht möglich, weil die chinesische Gesetzgebung das nicht vorsieht. In China gibt es zwar Agrargenossenschaften, aber keine Industriegenossenschaften. Also, es war eine absurde Situation dass es eine kapitalistisch auf dem Weltmarkt agierende Unternehmensführung gab, die sich den Genossenschaftsideen verpflichtet fühlte und an, der, an den äh, Grenzen äh, scheiterte, die der, die Kommunistische Partei Chinas diesem Modell gesetzt hat. Also das waren wirklich ganz andere Konflikte, als ich dachte, in Frankreich, haben Sie erzählt, hätten Sie es auch gerne umgewandelt, da waren es vor allen Dingen die linken Gewerkschaften, die dagegen waren, weil die das nicht, wir die empfinden... Arbeitskämpfe müssen zwischen Arbeit und Kapital ausgetragen werden. In der Genossenschaft hat man das Problem, dass die Leute sich eben als Co-Unternehmer begreifen und dann die Konflikte nicht mehr ausgetragen werden, wo ich dann gesagt habe, aber andererseits experimentiert ihr doch mit den neuen Formen, die doch hinausweisen könnten, dass die Arbeiter selber verwalten können. Das ist doch eigentlich, was müsste doch die Gewerkschaften interessieren? Und dann haben die gesagt, ja, das musste du mal den Gewerkschaften erzählen, das wollten die nicht wissen. Also da sieht man, dass es do doch deutlich komplizierter ist. Natürlich stimmt es nach wie vor und es ist auch immer richtig, äh, die, die Unzulänglichkeiten zu kritisieren. Aber es ist auch andererseits, glaube ich, wichtig zu erkennen, da wo man tatsächlich was äh, aufgebaut hat. Denn ich glaube, äh, dass diese vielen sozialen Praktiken, die wir nicht nur im Genossenschaftsbereich haben, sondern eben auch, also ich, in Deutschland vielleicht ist es. Dinge manche im, im Bildungsbereich, in der, wie sich Kindererziehung zum Beispiel in den letzten 40 Jahren verändert hat. Das sind, glaube ich, große Transformationsschritte oder Veränderungsschritte, deren Bedeutung wir oft nicht erkennen, weil, die, weil wir so in den Alltagskleinigkeiten befangen sind. Und wo ich glaube, wo eine Aufgabe in der Linken auch wäre, die, diese, das meinte ich am Anfang mit, die sichtbar zu machen, also diese kleinen Schritte in, in, in, als Teil einer Gesamtstrategie kenntbar zu machen und auch in Verbindung zu setzen. Und da möchte ich auf einen Text verweisen, den ich da sehr interessant finde. David Harvey kennt ihr vielleicht, US-Marxist, der ähm, seit vielen Jahren in äh, New York. Äh ja, ja, jetzt drüben hat er ein, ein Interview, ne? kann man das Interview mit ihm anhören, sehr stimmt. Also David Harvey auf jeden Fall, der hat zum, ich glaube, Weltsozialforum vor vier, fünf Jahren einen sehr guten Aufsatz geschrieben. Der heißt... Ähm wie heißt der? Ja, äh, den antikapitalistischen Übergang organisieren oder so ähnlich. Also auf jeden Fall so eine kleine Broschüre, die im VSA-Verlag erschienen ist. Gibt nicht so viele Publikationen auf Deutsch. Also den Aufsatz werdet ihr finden. Das ist so ein kleines gelbes Heftchen bei VSA, Supplement. Und da sagt er, man muss sich den Übergang vielleicht zu einer kommunistischen Gesellschaft ähnlich vorstellen wie den Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus. Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus war möglich, weil es verschiedene, er nennt das Momente gab, also verschiedene Entwicklungsdynamiken, die sich verbunden haben. Also verändertes Naturverhältnis, andere Produktionsweisen, äh, unterschiedliche neue politische oder äh, demokratische Formen. Er nennt da sieben. Äh, man kann das sicherlich auch anders. Mehr finden oder weniger finden, ist egal. Aber, und er sagt, dass es der Witz war, dass sich das eben äh, gegenseitig begann zu verstärken. Ne? Hat dann natürlich auch was damit zu tun mit der Ausbildung von Städten, wo der Feudalismus nicht, keinen direkten Zugriff hatte, dass es da dann eben bürgerliche Subjekte gab, dass dann eben ein technischer Fortschritt dazu kam. Das hat sich miteinander kombiniert und verstärkt. Und er sagt, so ähnlich müssen wir den Übergang eigentlich auch denken zum Kommunismus. Jetzt ist natürlich sah als Einwand ganz klar, naja, das ist natürlich ein viel größerer Bruch. Ne, Übergang zum Kommunismus ist ja ein Verlassen von Klassenherrschaft. Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus war der Übergang von einer Klassenherrschaft zu einer anderen. Ein, ein Schritt hinaus wäre wirklich mit Klassenherrschaft brechen. Deswegen ist es noch eine viel größere Herausforderung. Aber zumindest den Grundgedanken finde ich richtig. Man muss sehen, es sind eigentlich viele einzelne Transformations- oder Veränderungsprozesse notwendig, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft stattfinden, wo, die zum Teil von Leuten vorangetrieben werden, die sich gar nicht der Linken zurechnen. Also zum Beispiel verändertes Naturverhältnis, ähm, jetzt sehen wir es bei der Energiewende, da gibt es Akteure, die rechnen sich nicht zur Linken und sind trotzdem wichtige Akteure in so einem Veränderungsprozess. Und ich glaube, unsere Aufgabe, oder nicht nur jetzt von möglicherweise von Linken, sondern von allen, die wir ein grundsätzliches Veränderungsprojekt verfolgen, ist, diese einzelnen Aspekte als Gesamtbild erkennbar zu machen, strategisch in Verbindung zu setzen und dann eben auch äh, das darauf zutreiben zu lassen auf gesellschaftliche Bruchpunkte, weil das völlig klar ist, an bestimmten Punkten muss es auch grundlegende Veränderungen der Rahmen, der politischen Rahmenbedingungen geben und die kann man nicht einfach freundlich bei Wahlen äh, einfach vereinbaren, sondern da gibt es dann wirklich richtig Krach in der Gesellschaft. Das kann, sieht man ja auch, wenn man jetzt in Lateinamerika die, allein die kleinen Reformen anguckt, die die da durchsetzen konnten, wie viel gesellschaftlichen Krach dafür, wie viel gesellschaftlicher Krach dafür notwendig war. Okay. Das war ein, ein Plädoyer. Wie es hier im Haus heißt, für eine Mosaiklenke vorher die Frage nach dem transformativen Potenzial von Genossenschaften und Elmar. Also erstens möchte ich natürlich ganz klar betonen, ich streite mich mit Raoul überhaupt nicht, weil ich hundertprozentig mit dem einverstanden bin, was du gesagt hast. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht also an dem, was du gesagt hast, noch anknüpfen könnte, um dann noch zusätzliche Ideen vielleicht in die Diskussion zur Klärung unseres gemeinsamen Problems, wie kriegen wir so einen Transformationsprozess eigentlich hin, beizutragen, nicht wahr? Und äh, mir ist immer ähm, eingefallen, wenn wir über Transformationen reden, über Utopien und so weiter, äh, nicht äh, der, der klassische Autor, fast könnte man sagen, äh, Robert Jung. Äh, der ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt, war vor 30, 40 Jahren äh, sehr bekannt, Bestsellerautor, wirklich Bestsellerautor, nicht? Ähm, Hunderttausende von Auflagen, äh, von, zum Teil sind seine. Titel immer noch bekannt, nicht der Atomstaat beispielsweise nicht gegen die Atomenergie in Deutschland nicht heller als tausend Sonnen äh, nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und äh, Nagasaki unmittelbar äh, während des Zweiten Weltkriegs und danach. Also eine Kritik an äh, der neuen Atombewaffnung und so weiter und so weiter, hat viele solcher Bücher geschrieben. Und er hat auch äh, ein posthum erschienenes Büchlein hinterlassen, das erst 2013 anlässlich seines 100. Geburtstages, er ist also schon längere Zeit tot, äh, geschrieben hat. Äh, das heißt das Sonnenbuch. Und äh, er hat zumal hier in Berlin äh, mit Zukunftswerkstätten operiert. Zukunftswerkstätten, das ist genau das, so kleine Projekte, die aber gedacht sind, zum Teil ist es dann Wirklichkeit geworden, aber eben auch nur zum Teil gedacht sind, zu einer Lawine zu werden. Man beginnt im Kleinen, es muss konkret sein, es muss ja auch überschaubar sein für die Einzelnen, die da aktiv werden wollen. Man kann es nicht delegieren und dann eine große Sache daraus machen, sondern man muss das selber machen und dann muss es eben auch klein sein, aber es muss dann eben eingebettet sein in eine etwas größere Strategie. Und das bringt mich noch zu einem zweiten Aspekt in dieser Diskussion. Wir müssen, glaube ich, das, was wir im Geschichtsunterricht mal gelernt haben, alles vergessen und dann wieder neu aus dem Müllkasten wieder herausholen. Nachdem wir aber gelernt haben, dass die Geschichte eben in verschiedenen Schichten abläuft. Es gibt nicht nur eine Geschichte. Es gibt viele Geschichten. Es gibt die langfristige Tendenz. Die Natur hat eine Geschichte. Die Alpen haben eine Geschichte. Aber das ist eine Geschichte, die geht über Tausende von Jahren oder Zehntausende von Jahren oder Millionen von Jahren. Das ist keine menschliche Geschichte allein, sondern eine Geschichte äh, von Naturgestein. Und es gibt die Geschichte von gesellschaften und es gibt die geschichte von individuen und so weiter und all das ist glaube ich sehr wichtig weil eine, ein politisches projekt sei es von einer partei oder von irgendwelchen gruppierungen eben diese verschiedenen schichten der geschichte kombinieren muss und damit umzugehen hat nicht dass es das was in lateinamerika ein großes problem darstellt umzugehen mit der langen geschichte die beispielsweise die indigene Bevölkerung in, in Lateinamerika aufweist, die auch heute noch virulent ist, diese lange Geschichte. Nicht? Und gleichzeitig aber auch die neue Geschichte von Jugendlichen, die durch den US-amerikanischen Konsumismus sozialisiert worden sind. Die haben ganz andere Vorstellungen, weil sie ganz anders sozialisiert worden sind. Und das muss man alles zusammenbringen. Und das ist natürlich in einer Partei ziemlich schwierig, ähm, denn da kommt einerseits hinein, diese lange Geschichte, dann diese kurzfristigen Geschichten und dann kommen noch unterschiedliche Interessen herein. Die kurzfristige Geschichte beispielsweise hat ja auch mit ökonomischen Sachzwängen zu tun, äh, mit den Finanzmärkten und wie diese äh, funktionieren. nicht Die Zinsen, die auf äh, Finanzmärkten im Nanosekundentakt gebildet werden, also in der kürzesten Frist, die gar nicht mehr menschlich ist, weil wir gar nicht in diesen... Zeitdimensionen überhaupt etwas wahrnehmen können. In dem Nanosekundenhandel wird damit also operiert und Profit gemacht. Das ist einerseits die Dimension, die aus der Ökonomie kommt, eine sehr, sehr kurzfristig angelegte Sachzwanglogik. Und auf der anderen Seite haben wir es dann mit kommunalen Investitionen zu tun haben wir es mit der Kindererziehung zu tun, wobei wir hoffen, dass diese Kinder, die da erzogen werden, dann auch ein fröhliches und gutes Leben bis zu ihrem Lebensende äh, haben werden. Das heißt, man muss sich dann auch um Alterspolitik und so weiter kümmern. All das gehört dann, äh, gehört dann dazu. Das heißt, wir müssen mit diesen verschiedenen Schichten umgehen, wir müssen mit den verschiedenen äh, Fristen umgehen, wir müssen mit den verschiedenen Bereichen umgehen. Und äh, all das äh, muss innerhalb eines äh, Projekts bewerkstelligt werden. Und dann kann man sich ungefähr ausmalen, wie schwierig es ist, die Revolution als so einen, einen singulären Akt wie die französische Revolution oder die russische äh, zu denken. Da fällt mir im Übrigen ein, ich äh, hatte das, äh, das Glück, kann man wirklich sagen, dass es auch ein Glück war, äh, noch Jürgen Kuczynski, den großen äh, Historiker aus der DDR, äh, kennenzulernen in den 80er Jahren, kurz vor der, vor der Wende, hatte ich in, äh, kennengelernt, und zwar in Südkorea. Wir waren beide eingeladen auf einem Kongress, aber das ist nebensächlich. Und da hat er mir jedenfalls äh, erzählt, dass er mit, äh, den, mit der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, also mit den Vertretern der Chinesischen Akademie der, Akademie der Wissenschaften, eine, äh, ein Seminar äh, gehabt hatte, wo er auch einen Vortrag gehalten hat, über die Französische Revolution 1789 im Jahre 1989, 200 Jahre vorher. Und da haben die Chinesen sich geweigert, über die chinesische Revolution äh, zu sprechen und ein Urteil abzugeben, weil sie sagten, das ist noch nicht lang genug her. Wir wissen noch nicht, was daraus wird. Über die französische Revolution, geschweige denn über die russische Revolution oder über die chinesische äh, Revolution. Das heißt, die waren sich über diese Langfristigkeit von historischen Ereignissen einigermaßen im Klaren. Und Wir müssen das auch sein. Ohne zu vergessen, dass es auch sehr kurzfristige Entwicklungen gibt, zu denen wir also unsere Meinung bilden müssen und wo wir auch eingreifen müssen, politisch aktuell eingreifen müssen. Das ist also die Schwierigkeit, das alles miteinander zu verbinden. Und wir müssen uns bewusst sein über diese Schwierigkeiten und nicht den Kopf davor in den Sand stecken, nicht obwohl wir also und dann müssen wir daran gehen, dann auch ganz aktuelle und konkrete Lösungen zu finden. Ja, es gibt schon zwei mehr. Die Ja, ähm. Emma, du hast eben vom guten Leben gesprochen und ich ähm, sehe das immer alles so ein bisschen ja, bin so pessimistisch, weil ich so das Gefühl habe, dass für viele Leute in Westeuropa schon das gute Leben erreicht ist und dass es ihnen gut geht. Ein Freund von mir macht die Jugendarbeit in einem großen VW-Werk in Stuttgart und er hat mir immer erzählt, Ja, schön, dass du so politisch bist. Das Interessiert die bei mir alle gar nicht. Die bekommen dann ihre Gewinnausschüttungen von 8000, einmal so im Jahr auf die Kralle, bekommen ihr Auto und bekommen einen anständigen Lohn. Wir sind zu 95 Prozent im Betrieb organisiert. Hier passiert gar nichts. Es geht allen gut. Und ja, ich weiß nicht, da ist der Neoliberalismus natürlich auch ziemlich clever, wenn er dann so viel Gewinn einfährt, dass er das auch noch ein bisschen abschilfen kann, gerade dann beim klassischen Industrieproletariat. Und ja, mir fehlt ja immer so die Perspektive, dann irgendwie nicht so einen Utopismus runterzubeten, die ja guck mal, in der dritten Welt, den geht es ja voll schlecht und das mit der Umwelt läuft ja auch gerade nicht so gut. Und ja, ich sehe da irgendwie so, ja, keine Bewegung, da passiert nichts. Niemand sieht irgendwie, dass sein Interesse irgendwie bedroht ist. Wollen wir erstmal drei sammeln, oder? Äh, ja, hallo, ich äh, bin auch in der Linkspartei und in der antikapitalistischen Linken und ich habe jetzt heute gehört, ich bin Realpolitiker, das finde ich erstmal ganz super, aber äh, was, was ich eigentlich jetzt äh, erstmal sagen wollte, also erstmal vielen Dank für das interessante Gespräch. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal über den ökologischen Aspekt ein bisschen reden, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Elmar, dann... Ähm, sind doch bis 2100, beim Business as usual, hast du gesagt, äh, gehen die Lichter aus, weil dann würde sich äh, bis zu über 5 Grad Celsius äh, durch den CO2-Ausstoß dann die, äh, das, das Klima sozusagen erwärmen. Ähm, dann hast du aber gesagt, naja, wenn ich jetzt sozusagen äh, so eine antikapitalistische Gesellschaft, das dauert hunderte von Jahren, vielleicht tausende oder sonst was, das ist ein langer Prozess, und wenn ich mir jetzt dann mal angucke, wie die kapitalistische Produktionsweise ja eigentlich auch notwendig die Umwelt zerstört, ähm, finde ich, gibt mir das ja eigentlich zu denken. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich sagen, ups, dann ist es zu spät. <lacht> Oder? Äh, Liege ich richtig? Es gibt ja auch von, von, äh, von vielen... Ähm, Ökonomen, also die jetzt sozusagen dem Umweltschutz nicht so ganz abgeneigt sind, gibt es ja irgendwie so verrückte Ideen, die jetzt irgendwie davon ausgehen, naja, es wird halt in der Zukunft irgendwas Tolles erfunden oder so, also irgendwie eine super Technologie, die den ganzen Umweltschutz quasi äh, generieren würde, die jetzt die ganze Umweltzerstörung irgendwie äh, aufsaugt oder dass, dass dann auf einmal die Wirtschaft irgendwie grün wird oder sowas. Ich meine, ich halte davon nichts. Ich glaube, dass die äh, ökologische Frage durch die soziale Frage ähm, geklärt werden muss und umgekehrt auch, das bedingt sich einander und äh, es gibt keinen, äh, keinen grünen Kapitalismus meines Erachtens. Aber ich würde halt letztendlich gerne nochmal von euch eine Einschätzung hören, ähm, passt das irgendwie zusammen oder also, ähm, also diese, diese Einschätzung mit dem, was du gerade gesagt hast, dass wir tausende von Jahren da vielleicht irgendwie noch dran sitzen und ein Anti, eine antikapitalistische Gesellschaft haben, also dann dann würde ich sagen, naja, dann machen wir jetzt die Lichter aus und so. Aber ich würde gerne noch weiter auf die Straße gehen, also vielleicht eine kurze Einschätzung dazu. Danke, zwei wichtige Fragen und die dritte würde ich noch rannehmen, kurz. Da hinten. Ja, ihr habt gesagt, ihr müsst, das ist anders Mikro? Ja. Okay, okay, ich höre das selber so wenig. Also ich habe gesagt, die Praxen, die da sind, benennen. Ja, das ist sicher sympathisch für die Linke, die sonst immer versucht hat, von oben herab was zu machen. Aber ich denke mir, das reicht nicht. Wir müssen auch gucken, dass wir die Praxen, die da sind, dass wir die verallgemeinern. Das sind jetzt ein paar Pioniere, die ethisch leben, die universell leben. Aber wir müssen die Frage stellen, wie können wir das für alle möglich machen? Also welche Institutionen brauchen wir dafür gesellschaftlich? Und... Das war das eine. Und das andere ist, äh, ihr habt gesagt, ja, wir müssen so ganz rational mal der Gesellschaft jetzt ähm, erklären, ähm, es gibt das CO2-Problem, da können wir jetzt mal ausrechnen, ne? wie viel dürfen wir jetzt eigentlich noch verbrauchen. Ich glaube, ja, das kann man machen, das ist aber nicht wirklich was Neues, ne? dass wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern müssen, radikal zwei Tonnen pro Jahr und so weiter. Das weiß heute fast jedes Schulkind. Das reicht noch nicht aus zu einer konkreten Utopie. Da fehlt so die... die die persönliche konkrete utopie ne? wie die frage müssen wir stellen wie können wir eine persönliche befreiung aus den dingen die uns bedrücken ne? vielleicht dass wir äh, trotz äh, anstellung irgendwo dass wir zeitstress haben nicht alle unsere lebensinhalte äh, hinbekommen die uns uns wichtig sind wie können wir diese probleme verbinden mit dem ökologischen problem ne? dann kann das ähm, ja eine, eine wirkmächtigkeit erhalten und wenn man dann noch als Partei vielleicht sagen kann, das ist nicht ein individuelles Problem, sondern wir schlagen irgendwie eine Institution vor, eine Regulierung vor, die dir dabei hilft, die uns aber gleichzeitig als Gesellschaft auch mit dem Gesamtproblem hilft. Also das wäre eine wichtige Verbindung. Geschichte ist doch immer dann wirkmächtig geworden, wenn der Einzelne gesehen hat, ich kann mein persönliches Problem ähm, verbessern, wenn wir das, was äh, diese Bewegung da vorschlägt, ähm, wenn wir das haben, ne, wenn, wenn, wenn mir das hilft. Okay, drei Fragen nach dem guten Leben, nach der kommenden Katastrophe. konkrete Utopien wieder. Elmar wurde angesprochen. Ja, ich kann ja, kann ja mal anfangen. Also, also erstens, ähm, man muss immer, immer die, die Frage stellen, kann man individuell noch auf diese Herausforderung ökologischer oder auch sozialer oder auch friedenspolitischer Art, darüber haben wir auch nicht gesprochen, äh, kann man da individuell eigentlich was machen. Äh, friedenspolitisch, äh, da würde von jeder und jede hier von vornherein sagen, nein, das ist eine kollektive gesellschaftliche Aufgabe, die Politik zu verändern. Nicht, äh, und das machen wir nicht individuell allein. Nicht? Wir beteiligen uns zwar daran, aber äh, wir können das nicht als individuelle Aktion organisieren. Bei der Umwelt ist es ganz anders auf einmal. Da wird also auf dem Individuum also beispielsweise Verzicht verlangt oder angedient. Äh, und damit würde man äh, der Umwelt einen äh, Dienst erweisen. Nicht? Also in der Umweltdebatte ist äh, Nico Pech, der ist ja den meisten sicherlich ein ein Name, der Begriff ist, bekannt, äh, der genau das immer wieder äh, vorschlägt. Wir müssen selbst verzichten, äh, also weniger Umwelt verbrauchen, äh, damit wir also das ökologische Problem, das brennend ist, äh, irgendwie in den Griff zu, äh, bekommen. Ich will jetzt nicht dagegen unbedingt reden, aber ich will dagegen reden, äh, dass man durch individuelle Aktionen, so etwas machen könnte. Wir kommen nie auf die Idee, so etwas erreichen zu können, wenn es um Friedenspolitik beispielsweise geht. Aber in der Umweltpolitik soll es auf einmal funktionieren. Und es geht nicht in der Umweltpolitik. Wir müssen das auch organisiert tun. Wir müssen das kollektiv tun, weil es nicht nur auf die einzelne Aktion ankommt, sondern weil es auf die Reorganisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens ankommt. Und beim gesellschaftlichen Zusammenleben insbesondere natürlich auf die Ökonomie. Auf die Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, wie wir transportieren, wie wir zirkulieren. Und bei der Zirkulation spätestens kommt also das Kapital ins Spiel. Und da müssen wir uns mit den Finanzmärkten beschäftigen und mit deren Einfluss auf äh, die Umwelt, die also katastrophal ist, dieser Einfluss äh, der Finanzmärkte. Und dann müssen wir sehen, wie kriegen wir denn die Kapitalmärkte in den Griff. Doch nicht durch individuellen Verzicht oder so etwas, sondern das müssen wir äh, politisch, kollektiv, erledigen oder wir erledigen es überhaupt nicht. Also insofern ist klar, es geht nur kollektiv organisiert, es geht nur innerhalb einer parlamentarischen Demokratie, dann eben parlamentarisch wie auch außerparlamentarisch, aber bitte sehr organisiert und kollektiv und die Flausen, das individuell lösen zu können, die sollte man wirklich vergessen, gerade auch in der Umweltpolitik. Wobei ich nichts dagegen habe, dass Einzelne auch sagen, ich fahre weniger Autos und so weiter. Das ist eine gute Sache, aber das ist keine Lösung äh, des Problems. Das Zweite, äh, als du gesprochen hast, da fiel mir der, der Titel eines der letzten Bücher, haben so viele geschrieben, dass ich nicht weiß, ob es das letzte oder das vorletzte war, äh, ein von Dietmar Dart: äh, Klassenkampf im Dunkeln. Nicht, wenn die Lichter ausgehen, geht der Klassenkampf trotzdem weiter, äh, nur im Dunkeln. Äh, ist nicht so schön vielleicht, und, äh, wie im, in, unter, im Sonnenlicht, aber das geht trotzdem weiter. Die Konflikte äh, bleiben, äh, bleiben ja äh, erhalten. Und äh, es ist vollkommen klar, äh, dass äh, die äh, Lösung der Probleme, mit denen wir äh, zu, äh, zu tun haben, dass diese sich nicht von selbst erledigen, äh, sondern da muss man eingreifen. Aber in diesen verschiedenen Zeitdimensionen, die ich erwähnt habe, muss man äh, dann eingreifen. Nicht längerfristig, kurzfristig, mittelfristig und den Auswirkungen auch, die dann eben in mittlerer, in kurzer, in langer Frist eben auch nur zu erwarten sind. Und warten die Tausende von Jahren, äh, bis äh, so die Revolution die ökologische Revolution vielleicht beendet ist, können wir natürlich gar nicht. Können Man darf auch nicht davon ausgehen, dass, wenn ich sage, 5-Grad-Ziel bis 2001, dass also wir bis zum Jahr 2001 warten können, bis vielleicht die 5-Grad-Steigerung erreicht ist oder auch nicht erreicht ist. Sondern das ist ja ein Prozess. Und in diesem Prozess müssen wir auch eingreifen. Wir müssen heute eigentlich eingreifen um etwas zu erreichen diesen prozess eben gar nicht erst wirksam werden zu lassen zumindest aber abzukürzen und dann würde entweder etwas eintreten vielleicht schon viel eher nicht oder aber auch überhaupt nicht wenn wir es richtig machen und das ist die auseinandersetzung die wir zu führen haben nicht die uns ja heute nicht buchstäblich unter den nägeln äh, unter die nägel gebrannt wird nicht wenn wir sehen da ist auf der einen seite eine demonstration äh, für die Kohleerzeugung, äh, den kohlenbergbau und auf der anderen seite demonstrieren andere äh, dagegen nicht dann müssen wir uns ja auch irgendwie entscheiden nicht äh, halten wir beides für gut sind wir alles gewerkschafter linke in vieler anderer hinsicht genossinnen und genossen nicht aber wir sind vielleicht dagegen aber weil das alles so verwickelt ist, machen wir nichts dagegen. Aber wir müssen zumindest mit Aufklärung versuchen, diese Widersprüche politisch wieder handhabbar zu machen, damit also auch eine gemeinsame Linie, nicht? ich nutze einen Begriff, den ich sehr ungern benutze, eine gemeinsame Linie herauskommt. Ich würde ganz gerne nochmal da anknüpfen. Die, Ich glaube, ich habe das Beispiel gestern schon gebracht, aber ich glaube, es ist so ganz gut, um das Problem zu veranschaulichen. Also so, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sagst du, naja gut, wir müssen dann im Anbetracht der Situation, geht es darum, eine politische Revolution, selbst wenn man einem klar ist, dass die viel zu kurz greift, weil sie noch nicht alles abdeckt, ist unverzichtbar, weil es die einzige Möglichkeit ist, Sozusagen aus dem die Notbremse zu ziehen, wie Benjamin gesagt hätte, im Zug, der auf die Katastrophe zufährt, ne? also um so eine Exit-Strategie äh, zu finden. Äh, ich meine, der Gedanke ist mir nicht unsympathisch, aber äh, ich finde, ich meine, Venezuela ist ein gutes Beispiel, wo man sieht, ähm, äh, wie, wie problematisch es ist, wenn es eben, wenn, man, wenn nicht alle auf einem politischen Bruchprozess, das ist ja auch keine richtige Revolution, aber immerhin ein Bruch gewesen zuläuft, äh, ist aber eigentlich keine Klarheit über ein alternatives Projekt gibt. Also die Leute ähm, haben diese, und sie nennen es ja selber Revolution, unterstützt, äh, weil sie gesagt haben, wir wollen, Erdöl ist ja ein nationales Gut, der ja sogar verstaatlicht und äh, das Problem war aber, das Erdölunternehmen hat, die Konzernspitze hat dafür gesorgt, dass das Geld nicht bei der Gesellschaft, in der Gesellschaft ankam, nicht bei den normalen Menschen ankam, sondern nur bei den Eliten ankam. Und dann haben sie gesagt, okay, da müssen wir halt jetzt dafür sorgen, dass das verändert wird. Und äh, dafür haben sie auch schnell, oder nicht schnell, aber dafür haben sie eine Mehrheit zusammenbekommen und haben dann auch mit viel Kraftaufwand tatsächlich dafür gesorgt, dass heute, das ist das, was man auch verteidigen muss, habe ich gestern auch schon gesagt, in Venezuela, Bolivien und Ecuador, der Zu zumindest der Zugriff auf die Ressourcen, auf die, die man exportiert, ist wieder heute in den Händen des Staates und der Stor Staat macht damit auch wieder Sozial- und Infrastrukturpolitik. Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Aber das Problem davon ist, dass das überhaupt keinen... Äh, das alles konzentrierte sich sozusagen auf diese Auseinandersetzung mit Eliten und auf die Frage der Umverteilung, die ja ganz berechtigt ist. Und das wäre ja für klassisch-sozialistische Argumentation auch der zentrale Punkt. Die Subaltern sind die, die nicht profitieren, also geht es um Umverteilung. Aber dann sieht man auch das Problem. Die Leute heute... Äh, haben eigentlich, also es hat kein gesellschaftlicher Veränderungsprozess in der Ökonomie stattgefunden, obwohl es Versuche von oben gab, Gesellschaft, äh, Fabriken, Betriebe zu äh, demokratisieren, also in Arbeiter Selbstverwaltung zu überführen. Das ist nicht deswegen nicht, hat des nicht deswegen nicht funktioniert, weil die Parteiführung oder Staatsführung das nicht wirklich verfolgt hätte. Die haben da, glaube ich, wirklich. Ja, Chavez hat viel Geld und, und auch Engagement rein investiert, solche Projekte zu fördern, sondern weil es eigentlich in der Gesellschaft gar nicht so als Wunsch verankert war. Also der Wunsch sozusagen der venezolanischen Gesellschaft war teilzuhaben am Reichtum, aber nicht die Produktions- und Arbeitsweise zu verändern, ähm, weil das ja auch viel mehr Verantwortung bedeutet und vielleicht auch ähm, auch eine Verabschiedung oder ein Abschied von den konsumistischen... Lebensmodellen, die uns, die uns heute prägen. Ne? Also eine richtige sozialistischer Bruch, Transformationsprozess impliziert ja zum Beispiel auch, dass wir unsere heutige Lebenszuschnitt, unsere Lebensweise verändern. Und dafür waren die Leute jetzt nicht bereit. Also insofern kommt man eigentlich immer wieder zu dem Problem zurück, selbst wenn man die politische Revolution oder was auch immer das ist, gemacht hat, kommt man wieder zu einem Transformationsproblem. Und ein Autor, es gibt natürlich mehrere Autor, die, Autoren, die dazu Interessantes geschrieben haben, Luxemburg, äh, Rosa Luxemburg mit der, äh, ich glaube es heißt revolutionäre Realpolitik, äh, Gramsci mit den Hegemoniefragen, aber auch zum Beispiel jetzt in, äh, ein Buch, das mir gut gefallen hat, ähm, obwohl es manchmal ein bisschen schlicht daherkommt, ist Eric Wright äh, auch ein Soziologe und Marxist aus den USA, der stellt eigentlich die Frage, es gab so drei Strategien der Veränderung in der Linken des 20. Jahrhunderts, nämlich Symbiose, so klassisch sozialdemokratisch, wir koexistieren einfach mit dem Kapital, es wächst schon von selber irgendwie rüber, äh, Revolution, Bruch, Lenin, wir zwingen sozusagen die Veränderung oder Nische. Das war, was du angesprochen hast und zu Recht kritisiert hast. Wir machen so Klein-Klein-Praktiken, aber das verändert die Welt ja auch nicht. Und Eric Wright sagt, es ist alles drei sozusagen an strategische Grenzen gestoßen. Und er zeigt es auch, warum das so ist. Ich meine, liegt, glaube ich, auf der Hand, also warum diese symbiotische Strategie nicht funktioniert hat und warum der Leninismus dann oft in autoritäre Politik gemündet ist und so. Also das ist, glaube ich, ganz gut, alles nachzuvollziehen. Und er sagt, natürlich bleibt es aber, eigentlich bleiben das die Ansatzpunkte, die man hat. Das ist sozusagen der Werkzeugkasten, der uns zur Verfügung steht. Und unsere Aufgabe ist, den vielleicht neu zusammenzusetzen. Also dann Vielleicht hatte ein Teil der Linken früher zu starken Cockpit-Blick, der gedacht hat, die Veränderung wird von oben sozusagen eingeleitet und dann auch durchgeführt. Und vielleicht müssen wir viel stärker begreifen, dass ein Transformationsprozess, gerade wenn es darum geht, demokratisch was zu vergesellschaften, dass wir alle Verantwortung dafür übernehmen und das dann auch anders gestalten, von unten getragen werden muss. Und die Rolle von Staatlichkeit oder auch von Parteiführung ist nur, solche Prozesse zu ermöglichen. Ich meine, Das ist vielleicht auch ein bisschen das, was Rosa Luxemburg so stark macht, als sie gesagt hat, so, äh, die, die Fehler der vielen sind besser als äh, die richtige Entscheidung der wenigen. Ne? Also der, der selbstgestaltende Prozess muss ermöglicht werden. Das ist die Aufgabe von, von politischer Organisation oder dann vielleicht auch von Beteiligung an Institutionen und von Staatlichkeit. Also dass dann die, diese Nischenpraxis sozusagen begünstigt wird. Also wir bräuchten sozusagen Gesetze, ähm, die äh, die Gründung von Genossenschaften ermöglichen, äh, Total so begünstigen, dass das jedem auch als vernünftiges Modell erscheint. Ja? Und, und auch viele viel mehr Leute als nur heute, die Leute vom Mietshäuser-Syndikat das in die Hand nehmen. Es ist nämlich gar nicht so schwer eigentlich, die Häuser den, ähm, dem, dem, den Immobilienmärkten zu entziehen. Es ist halt nur ein Organisierungsprozess, der braucht zwei, drei Jahre, und da sind halt nur die aktivistischen Leute sozusagen. Äh, aber wenn man die Rahmenbedingungen anders steckt, dann würden das wahrscheinlich viele Tausend Menschen mehr machen oder vielleicht auch Zehntausend oder vielleicht dann auch Hunderttausend. Oder natürlich auch Grenzen zu setzen. Also ich meine, gerade wenn wir sagen, es gibt auch objektive Grenzen, an, an eine Mauer, an die wir ranfahren, eine ökologische, dann geht es natürlich auch darum, äh, Regeln und Gesetze und Verbote zu schaffen, die eben äh, so eine Zerstörung äh, wie jetzt unterbinden. Also da bin ich dann auch... Dafür, dass man ganz klar mal reformistisch denkt und nicht darauf wartet, dass irgendwann mal der große Bruch kommt. Das muss ja jetzt Dinge geben. Deswegen also finde ich auch, dass an der Energiewende jetzt selbst unter einer CDU-Regierung manches Interessantes ist. Also, ich denke, dass man halt irgendwie mehr mit diesen Dingen jonglieren muss und gucken muss. Also wir dürfen halt nicht aus den Augen verlieren. Der Kern ist unser Transformations- oder unser grundlegendes Veränderungsprojekt. Das, um das geht es. ja. Und wir müssen uns jeweils immer überlegen, was ist gerade das Schlauste, um dieses Projekt voranzutreiben. Manchmal ist es schlau, äh, da widerständiger zu sein, manchmal ist es schlau, da einfach auch unter der Hand was einzuführen. Das kann unterschiedlich sein, aber wir müssen halt gucken, dass dieses Projekt gestärkt wird. Und nicht so sehr äh, nur darauf achten, wer kontrolliert den Staat. Das ist zum Beispiel so eine Kritik, die man heute auch an der lateinamerikanischen Linken teilweise machen kann, dass sie viel zu stark meiner Ansicht nach darauf schauen, dass sie den Staatsapparat kontrollieren, obwohl das gesellschaftlich gerade kaum eine Dynamik hat oder nur an Randbereichen. Und noch einen Gedanken, den du eingebracht hast, ähm, den ich auch hier beide hatte, aber du hast ja vorhin auch gesagt, naja, die Leute, den Leuten geht es ja gut. Also wenn es den Leuten gut geht, dann kann man auch einfach sagen, okay, also wir müssen ja nicht was verändern, wenn es den Leuten gut geht. Also wir müssen ja nicht an jemanden rantreten, äh, es ist aber schlecht, du irrst dich, es ist gar nicht gut. Wenn die Leute sich gut fühlen, dann ist es wunderbar, dann können wir mit ihnen Spaß haben. Ähm, das Problem ist aber, dass ich das äh, nicht wirklich glaube. Also mag, es stimmt auch, dass das innerhalb von Deutschland sehr unterschiedlich sein mag, und, aber... Ähm, also ich, hab, ich bin ja auch viel in, in Spanien und ich muss ehrlich sagen, mir das Elend in Berlin finde ich oft bedrückender als das in Madrid, ähm, weil es die Leute das so nach innen verlagern, die ihre, ihr Scheitern. Gestern habe ich wieder hier nebenan in Netto eingekauft, die Kassiererin, also das hat mir wirklich so leid getan, wie sehr sie sich den Arbeitsstress reingezogen hat. Äh, wie sehr sie sich irgendwie verantwortlich gefühlt hat für ihren blöden Laden da, der, also nicht, der ja nicht ihrer ist, wenn es wenigstens ihrer wäre, dann würde ich das ja gut finden, aber dass sie sich verantwortlich war, war, wirklich, man hat wirklich gesehen, wie sehr sie da leidet. Und äh, ich glaube, es gibt ich glaube, drei oder Millionen, mit ihren Familien sind es glaube ich sieben Millionen Working Poor in Deutschland, also Leute, die nicht von ihrem Einkommen leben können. Aber selbst die Leute, die in festen Arbeitsverhältnissen sind, also wie, wie kaputt ist man äh, nach so einem Arbeitstag, und ich glaube, was wir viel stärker diskutieren sollten, ist, hinter so hochentwickelten produktiven Verhältnissen, wie wir sie heute haben, das ist ja nicht nur ein Ergebnis des Kapitalismus, sondern auch ein Ergebnis des technischen Fortschritts, ähm, ist Elend was anderes als früher. Elend vor 80 Jahren war in Deutschland Massenhunger und Kälte. Elend heute ist, dass es unglaublich viel Angsterkrankungen gibt. Ja? Es gibt so ganz interessante Studien, ein Buch, was ich sehr empfehlen würde von Wil Wilkinson und Pickett, heißen die, zwei britische äh, äh, Gesundheitsforscher, die haben so mehrere Studien angeguckt und haben so verfolgt, wie Ungleichheit ähm, auch Krankheit in, der, in die Gesellschaft trägt. Und eine Sache, die zum Beispiel sehr bemerkenswert ist, also die Ausbreitung von psychischen Erkrankungen, nicht erst mit dem Neoliberalismus, schon seit den 30er Jahren nehmen die psychischen Erkrankungen massiv zu, was ja eigentlich auch klar ist, also die, dieses äh, Effizienzdenken, was ja auch nicht nur was mit dem Markt zu tun hat, sondern was eigentlich auch schon älter auch ist als der Kapitalismus Frankfurter Schule und Adorno, die versuchen das ja sogar schon bei, in der Odyssee nachzuweisen. Also dieses unglaublich rationalisierte Denken, was dazu führt, dass ich manchmal mir schon am Vorabend überlege, ob ich erst zur Bäckerei und dann in die Bibliothek gehe oder erst zur Bibliothek und dann in die Bäckerei. Also wo dann schon die Arbeitswege schon so total durchdacht werden, weil alles effizient sein muss. Das erzeugt natürlich auch eine irre Beklemmung. Ja? Also alles steht unter diesem Aspekt es muss effizient organisiert sein, die Beziehungen mit den anderen sind auch sehr stark unter dieser Rationalität unterworfen und es gibt unglaublich wenig Momente, sich selber und das Leben mit den anderen zu genießen und den anderen auch unbefangen zu begegnen. Und das ist ja noch was anderes, wir haben Gesellschaften, die so konsumistisch sind, sind ja auch deshalb so konsumistisch, weil sich darüber Status ausdrückt, also Teures Auto zeigt, du bist wichtig, du willst wichtig sein. Die Angst ist also auch ganz stark offensichtlich in, diese in unsere Gesellschaften eingeschrieben, ständig uns behaupten zu müssen. Und die anderen sind auch, das wird von diesen Gesundheitsforschern als, als ähm, Social äh, Evaluative Threat, also die, die Bedrohung der sozialen Bewertung durch anderen bezeichnet. Ähm, und die führt eben auch wirklich zu hoher Aggression, zu Unglück und zum Teil auch zur Veränderung von Körpern. Ja? Also Stresshormon, Ausschüttungen, die dann auch Cortison äh, ist es, Kortisol ist es, glaube ich, was also auch die, die, die körperliche Struktur verändert. Also, ich denke, um, dein, um auf deine Frage zurückzukommen, die war ja viel konkreter als meine Antwort. Also, die, mein, mein Anliegen wäre eigentlich, wir könnten oder sollten vielleicht viel mehr darüber reden, was uns eigentlich unglücklich macht mit unserem Leben. Also, was, was ist, was, was ich finde, was unschön ist in meinem Leben? Äh, und ich würde sagen, ey, das Lohnniveau ist es bei mir gar nicht, obwohl ich, glaube ich, nicht zum höchsten Einkommensegment gehöre, aber ey, zumindest in meiner Lebenswelt und den Möglichkeiten, den kulturellen Möglichkeiten, die ich habe, ist das nicht mein Problem. Mein Problem ist eben, dass alles unglaublich effizienzgesteuert ist, dass unglaublich wenig Raum auch für spontane soziale Begegnungen ist und so weiter und so fort. Und darüber, finde ich, könnten wir auch viel mehr reden, also jetzt ohne äh, zu sagen, es ist nicht gut, dass Gewerkschaften für Lohnerhöhungen kämpfen. Ihr wisst genau, dass das auch ein wichtiger Aspekt ist, weil es allein schon deswegen wichtig ist, um, die Reicht, um das Reichtum, den Reichtum der Superreichen zu bekämpfen, ist es wichtig, Lohnforderungen zu stellen. Also schon allein, um das Kapital zurückzudrängen. Aber andererseits ist eben auch ganz wichtig, dass wir von den unmittelbaren Dingen unseres Erlebens ausgehen. Und ich glaube, da gibt es auch hier viele gute Gründe, die Dinge ganz anders zu machen. Hm? Schön, die Diskussion geht stark in die Richtung, wie ist ein gutes Leben gestaltbar, wollen es Leute oder nicht. Ich sehe eine Wortmeldung da hinten noch und hier vorne noch zwei. Achso. Ja, das Einfache, das schwer zu machen ist. Also viel Kluges gehört und Anregendes und so weiter. Ich war heute auf dieser sogenannten Wall of Shame wo also Arbeiter, ausländische Arbeiter, seit sechs Monaten das ihnen zustehende Geld nicht bekommen. Im Land herrscht eine ziemliche Stimmung, würde ich sagen, also zumindest aus der Ecke, wo ich komme. Ausländerdiskriminierung ist noch einfach oder ist noch untertrieben. Ja, und dort 200, vielleicht waren es 300 Leute, die da protestieren. Gut gemacht, die Performance ganz ordentlich. Ich kann auch nicht einschätzen, ob diese kleine anarchistische Gewerkschaft sich irgendwie abgrenzt und so, ob da auch ein Grund liegt. Aber ich sage mir, wenn dort 10.000 oder 50.000 mehr oder weniger linke Leute vorbeilaufen würden, die hätten ihr Geld und es gäbe auch eine andere Stimmung im Land. Und solange wir so etwas Einfaches, Kapitalismus, da gibt es Lohn für einen Lohnarbeiter und die kriegen denn nicht. Noch nicht mal darüber regt sich genug in der Gesellschaft irgendwie Ja, Eine kurze Frage noch an beide. So auf dem Hintergrund vielleicht der Aufgaben, die du immer ziemlich zu Anfang formuliert hast, was in diesem Jahrhundert sich ändern muss. Was denkt ihr? Was muss sich in der gesellschaftlichen Linken und auch in unserer Partei ändern, damit wir eventuell eine Chance haben, zur Lösung dieser Aufgaben auch beizutragen? Nee, da hinten hat jemand ganz dringend eine Frage. Obwohl die Dame, nehmen wir danach dran. <lacht> ja, an die letzte Frage kann ich anschließen, Peter Linger, Landes -Umwelt, äh, Landesarbeitsgemeinschaft Umwelt in Brandenburg. Vielleicht noch mal eine kurze Bemerkung. Es ist viel geredet worden über die Vielschichtigkeit, die Schichten, den zeitlichen Horizont, alles zusammenzubringen. Eine große Aufgabe. Jetzt könnte ich, jetzt könnte ich ein bisschen also deutlich ironisch dem Veranstalter danken, dass er es geschafft hat, immerhin dieses Thema einer radikal-ökologisch-sozialen Wende als Salonthema einzubringen. Ich sage das deswegen, weil es äh, nur teilweise durchaus heftige Debatte bei den äh, Umweltpolitikern quer durch im Bund und Land gegeben hat, die gesagt haben: Sollen wir eigentlich hierher kommen? Steht viel zu wenig drin. So, jetzt kommt aber meine Frage. Ach so, und die Reaktion war übrigens auch durchaus äh, problematisch. Die da sagten, nee, brauchen wir nicht, bringt sowieso nichts. Das heißt, jeder ist in seine, jetzt sage ich ein bisschen ironisch, Nische zurückgesprungen unter dem Motto, wir machen da unsere Politik selber alleine. Das Problem, was dahinter steckt, ist, Angesichts dieser, dieser drastischen Veränderungen sozusagen und der Vielschichtigkeit müssen wir nicht auch als Partei unsere Arbeitsweise und unsere Arbeitsstrukturen überdenken. Also, sprich, reicht es aus, eine Programmkommission zu haben, ein paar zu formulieren, müssen wir nicht Arbeitsstrukturen entwickeln, und zwar quer über die Ebenen, diese Verallgemeinerung von den Ansätzen vor Ort, sicherzustellen. Wie bringen wir ein in die, in die verschiedenen Ebenen der Parteiarbeit? Müssen wir nicht neue Arbeitsstrukturen entwickeln, um das Thema aufzugreifen? Äh, ich habe die Befürchtung, dass wir hier eine gute Diskussion haben, alle rausgehen und dann passiert nicht nur der Alltagstrott, sondern da, dann passiert die klassische Ressortpolitik, wie wir, wie wir sie von allen äh, anderen Parteien kennen. Dann gehen die Umweltpolitiker zurück, wenn man so will, dann gehen, gehen die Ökonomen zurück, dann machen sie alle ihrs. Und dann wird das Thema Umwelt, oder besser gesagt die ökologische Frage, was mehr ist als Umweltpolitik, wieder nur als Ressortthema der Umweltpolitiker behandelt. Äh, und tut mir leid, Plan B hin oder her, der Plan B liegt aus, was passiert mit ihm? Wie wird er jetzt angewendet? Wie kommen wir in Arbeitsweisen voran, das auf der, auf der Ebene der Basisorganisation, der Kreisorganisation, der Landesorganisation? Und wenn ich Landesorganisation sage, dann komme ich aus Brandenburg und er kann sich auch ungefähr ausrechnen, was ich für eine Meinung habe zu diesem tiefen Widerspruch zwischen, zwischen nicht klarer Haltung zum Braunkohleausstieg und, und, und, der, und, der, und der, nee, andersrum, dem klaren Ausstieg aus der Braunkohle, den wir alle wollen, und, der, und dem Regierungshandeln. Also Das ist eine zutiefst praktische Frage. Wie setzen wir das um? Vielleicht eine, also eine, ich weiß, dass ich eine Frage in den Raum geworfen habe, auf die man keine kurzfristige Antwort geben kann. Aber es wäre doch mal ganz interessant, erstens die Frage aufzunehmen. Vielleicht gibt es auch ein paar Anregungen dazu. Vielen Dank. Wird jetzt die zwei noch dran? Ne? Dann haben wir hier vorne eine Meldung und da hinten ist noch eine. Ja. Ähm, es gefällt mir sehr gut, dass ähm, Sie beide bei dem ansetzen, also was da ist, also was es an... an äh, veränderungspotenzial gibt und ich möchte gerne auf zwei veränderungspotenziale hinweisen das eine ist äh, mein altvater hat gesagt also niemand möchte verzichten ich bin niemand möchte verzichten man möchte nicht gern verzichten individuell vor allen dingen nicht ich bin selber völlig überrascht davon wie stark sich die vegane bewegung durchgesetzt hat und das ist eine ganz hohe Bereitschaft zu verzichten, ganz hoch. Also ich bin ganz erstaunt darüber. Also es wird auch äh, vermarktet, ist mir völlig klar. Aber eigentlich, finde ich, müssen wir uns das überlegen. Stimmt das? Stimmt das wirklich, dass ähm, individueller Verzicht äh, verpönt ist? Ist nicht heute doch auch ein Bewusstsein da, zum Beispiel, Eben, dass diese Massentierhaltung und so weiter, dass das nicht geht. Und das zweite Potenzial für mich, also mir ging so durch den Kopf, die, dass ich im Moment ähm, die Flüchtlinge eigentlich als gew in gewisser Hinsicht als Utopisten betrachte. Vor allen Dingen die Flüchtlinge aus den Staaten in Afrika, äh, wo es nicht mehr geht. Es geht nicht mehr. Die sagen uns ganz klar, es geht nicht mehr. Es sind die Mutigen, die sich auf den Weg machen, oder? Abgesehen jetzt von den Kriegsflüchtlingen, die äh, durch den Krieg vertrieben werden. Und ähm, ich finde, also auch da müssten wir eigentlich verstärken und diese Flüchtlinge auch als ein Potenzial betrachten. Und ähm, ja, dort auch, auch in gewisser Hinsicht vielleicht sogar auch ihnen Raum geben, zuhören. Und ähm, auch schauen, was sind das für Entwicklungen, die Sie dahin bringen, dass Sie diese Flucht auf sich nehmen und uns den Spiegel vorhalten und sagen, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ja, vielen Dank. Es äh, aber da noch eine Frage, die würde ich auch noch aufnehmen. Ja, ich. Ich möchte an die Fragen meiner beiden Vorredner anknüpfen. Äh, Emma hatte ja gesagt, es geht um Glaubwürdigkeit. Äh, für mich stellt sich die Frage, inwieweit, es das geht jetzt schon ein bisschen über den Rahmen hinaus, inwieweit es in einer pluralistischen Partei möglich ist, glaubwürdige Politik zu machen. Beispiel hat Peter Lingner gerade gesagt, die Umweltpolitik in Brandenburg zum Beispiel. Ist es überhaupt denkbar? Gut, wir hatten Fragen nach Realpolitik, Ressortpolitik und wie ökologische Politik in verschiedene Politiken eingeflochten werden kann. Die Frage nach dem Verzicht, der in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder Klassen vielleicht doch etabliert ist oder en vogue. Und eine internationalistische Perspektive fand ich sehr wichtig, dass sie eingebracht wurde. Wie gehen wir mit Migrationspolitik um? Wer möchte... Ja, ja Eva, das ist, ein Schlusswort. ist doch gut, oder? Du hast doch bestimmt gerne das Schlusswort. <lacht> <lacht> <lacht> Nur wenn es dann weitergeht? Ach so, ich dachte, wir sind Das ist 3:45 Uhr, ich glaube, das ist immer Geht jetzt gut. zu ins Regal. Ja, ja. Gut, ja. Äh <lacht> <lacht> nicht das das Nein, nein. Die letzte die große das Weise muss immer am Schluss gesagt werden. Ich wollte äh, zwei Sachen sagen. Ich finde, ähm, zum einen äh, die Frage mit dem Verzicht. Also ich glaube, dass das gar nicht so stimmt. Also dass ähm, Veränderungen von Lebensweise, dass das äh, was bedeutet, dass man dann schlechter lebt. Ähm, und ich glaube, dass das äh, ein bisschen eigenartig ist. ist. Auch ganz lustig, wir haben in, in der Rosa-Luxemburg-Stiftung hatten wir eine ähm, in, in Lateinamerika hat eine Arbeitsgruppe, die hieß Alternativen zur Entwicklung, weil äh, es geht, das Problem ist ja nicht nur, dass Lateinamerika auch unter den Linksregierungen sozusagen das koloniale Modell fortsetzt, nämlich die Ausbeutung von Bodenschätzen und den Export davon, was dann auch bedeutet, dass da nur verwüstete Landschaften übrig bleiben. Der Staat macht das manchmal vielleicht ein bisschen. Fragt er die Nachbarschaften, wie das aussehen sollen, macht vielleicht ein bisschen mehr Sozialprogramme, wenn es gut ist, aber natürlich ist es trotzdem das gleiche Modell. Ne? Ähm, sondern das Problem ist allgemeiner, dass eigentlich äh, die ganze westliche Moderne äh, das Dispositiv der Entwicklung verfolgt. Ja? Und äh, da gab es also in lateinamerikanischen äh, Debatten eben Beiträge, gar nicht unbedingt von der Linken sondern von Leuten, die eben auch viel so mit traditionellen Communities geforscht haben, die dann so einen modernitätskritischen äh, Einwand hatten und gesagt hatten, eigentlich ist die Vorstellung, dass es Entwicklungsstadien gibt, die die Menschheit durchlaufen müsste, schon ein Herrschaftsdispositiv, weil das so vorgibt, wie Gesellschaften auch zu sein haben. Vielleicht wollen die indigenen Völker gar nicht so eine Entwicklung durchmachen, weil sie eigentlich finden, das, was sie haben, ist schon jetzt ganz gut. Ähm, das Problem daran ist, dass es leicht kippt in so einen Fortschritt und Technikfeindlichkeit, die ja gerade auch in, Euro in Mittelschichten immer ganz populär ist. Gerade die Leute, die fliegen können, sagen dann, man sollte nicht so viel fliegen. Äh, die Indianer leben doch ganz schön. Das ist auch eigentlich ein koloniales Modell. Aber die Kritik ist natürlich trotzdem eigentlich sehr gut. Ähm, nämlich zu sagen, wir müssen dieses, diese Vorstellung, äh, dieses Entwicklungs dass es notwendige Ent Entwicklungsstufen gibt, hin zu einer freien äh, und aufgeklärten Moderne, dass man das infrage in stellt und sagt, es kann auch andere Wege geben. Und äh, das Lustige war, da ging es dann eben auch darum, dass wir versucht haben, den Text aus dem Deutschen zu übersetzen. Und da tauchte natürlich auch der Begriff des Verzichts auf. Und wir wussten nicht, wie wir den übersetzen sollen. Äh, weil nämlich, es gibt zwar Verzichten auf, Sp auf Spanisch natürlich auch Renunciat, aber so diesen Begriff des, Ver des Verzichts auf Dinge, das scheint also ein bisschen verknüpft auch zu sein mit der deutschen oder protestantischen äh, Kultur. Und ähm, ich äh, weiß, würde also kann man jetzt nicht davon so ableiten generell, aber ich finde äh, als, als Gedanke so als Denkprovokation das ganz schönes Beispiel, weil es eben äh, wirklich auch die Frage ähm, äh, aufwirft, ob wir nicht äh, die diese Veränderungssachen eben immer auch auf, als Chancen begreifen. Also ich zum Beispiel erinnere mich an eine Kleinigkeit, äh, die das ganz gut illustriert. Vor ein paar äh, drei, vier Jahren, vier Jahren, fünf Jahren war doch der Vulkanausbruch in Island. Es gab keine Flüge, äh, es gab ähm, auch keine Eisenbahn, die französischen äh, Genossen haben gestreikt. Ich hatte einen Termin in Madrid. Äh, ich musste trampen, wie vor 25 Jahren. Das war super. Es war zweieinhalb Tage Reise mit so einem wirklich verrückten Typen in so einem 80 Kilometer pro Stunde fahrenden äh, Bus, Mercedes-Bus, der unglaublich gedröhnt hat. Als erstes hat er mir also diese bauarbeiter äh, Kopfhörer in die Hand gedrückt, weil er meinte, es wird lauter. <lacht> Dann hat er sich erstmal 800 Kilometer nicht mit mir unterhalten, weil der kam also äh, war so ein Norddeutscher. Also es war wirklich... <lacht> es war echt lustig. Es war wirklich eine tolle Fahrt und man, man merkte, er taute auf, ich taute auf, die Landschaft wurde grüner. Es war wirklich so angekommen wie früher. Und ich habe so gedacht, eigentlich, das Reisen früher, was ja immer so war, wir hatten ja früher kein Geld irgendwie anders in Urlaub zu fahren. Das war irgendwie... War ja auch cool. Also ich würde nicht sagen, es war für mich jetzt kein Verzicht, nicht zu fliegen. Ja? Vor allem, wenn ich mir jetzt angucke, wie heute Touristenhorden die ganze Zeit so hier lang gepumpt werden, 48 Stunden Saufen in Berlin, ähm, wo ich dann denke, was ist denn das für ein Lebensqualitätszugewinn, wenn man so reist. Und ähnlich geht es mir ehrlich gesagt auch mit der Veränderung von Küchen. Also mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal, ob da Schweinefleisch dabei ist oder nicht mehr dabei ist. Also meine Güte, also das sind wirklich nicht die Dinge wo ich finde, wo man anfangen kann, über Verzicht zu reden. Also Verzicht wäre wirklich, wenn man anfangen müsste zu frieren, im Winter richtig äh, klamme Wohnungen hat, weil man weiß, äh, wenn ich heize, hat der andere äh, keine Heizung. Das wäre für mich Verzicht, aber alle anderen Sachen finde ich... Also ich finde, da ist das Produktivitätsniveau, auf dem wir angelangt sind als Menschheit, zumindest in Westeuropa und in Nordamerika, so hoch, dass wir da auch echt äh, den Diskurs mal ein bisschen verschieben können. Und der andere Punkt, den ich noch sagen wollte ist das mit der Ressortpolitik, also ihr habt natürlich Einwände ganz berechtigt, die kann ich gar nicht beantworten, weil ihr viel tiefer in, der, in, in so Parteialltag oder vielleicht auch Gewerkschaftsalltag drinsteckt als ich und deswegen das viel besser beurteilen könnt. Und äh, natürlich ist das total ähm, frustrierend. Aber ich möchte eine Sache sagen, äh, wenn man anguckt, wie sich Syriza verändert hat, war ja eine 4%-Partei, jetzt ist es eine Partei, die in manchen Fragen angeblich 70 bis 80% der Bevölkerung repräsentiert und bei Wahlen bei fast 50% liegt das ist ja gar nicht so sehr, dass die sich verändert haben, sondern die sind verändert worden. Ja, da ist plötzlich eine Bewegung aufgetaucht äh, mit der Platzbesetzung auf, auf dem Syntagma. Die haben gesagt, ey, wir wollen eine andere Demokratie, wir haben die Schnauze voll von unseren Politikern, wir wollen Würde, alles, alles mögliche, auch Begriffe, die so einem erstmal so als Linken dann auch ein bisschen schwammig vorkamen. Ähm, aber viele griechische Kollegen sagen, äh, zumindest soweit ich das gehört habe, dass das es ist, was eigentlich Syriza so verändert hat. Nämlich zu sagen, okay, wir müssen uns anhören, was die machen, was die anderen Leute machen, was in diesen, in diesen Bewegungen an, an Praxis und Forderungen entsteht. Und ich glaube, dass das auch die einzige Perspektive ist, die wir als äh, Linke kleingeschrieben und großgeschrieben haben, also als gesellschaftliche Linke und als Partei, ähm, nämlich äh, zu gucken und zuzuhören, wenn soziale Prozesse entstehen, an denen sich mehr Leute beteiligen. Natürlich nicht alles, also äh, Montagsdemos von irgendwelchen Friedenswinter, ich finde, da muss man nicht zuhören und da muss man auch nicht zuhören. Aber ähm, zum Beispiel, dass in, in Madrid am Anfang, meine linken Freunde haben auch, als die Platzbesetzung losging 2011, haben meine linken Freunde auch gesagt, das ist total unpolitisch, wir wissen gar nicht, was wir da wollen, aber sie sind glücklicherweise dann doch viele hingegangen. Und es haben festgestellt, es sind in den kollektiven Prozessen haben viele Leute erstaunlich tolle Sachen gemacht. Und äh, interessanterweise dann auch... Äh, das hat sich ja dann auch in die Nachbarschaften verlagert, da kannte man die Leute dann vielleicht noch besser, da haben die dann erzählt, ey, ich habe äh, eine Nachbarin, die kannte ich bisher nur als super strenge Katholikin, ich dachte, die wäre wirklich total bekloppt, und ich stelle fest, die hat ganz hohe Standards an der Verteidigung von sozialen äh, Grundversorgung, auch für illegale Flüchtlinge, und das war, er meinte, es wäre total bemerkenswert gewesen, mit wem er plötzlich zusammengearbeitet hat, und mit, mit wem er plötzlich gut diskutieren konnte und ähm, auch gelernt hat voneinander. Und ich denke, dass das die Sachen sind, äh, auf die wir setzen müssen. Also wir müssen offen sein dafür, äh, wir müssen die, es dazu beitragen, es ermöglichen, dass in der Gesellschaft was passieren kann. Wir müssen sozusagen die Kritik streuen und auch die, den Mut streuen sich solidarisch zu verhalten, sich zu widersetzen, Herrschaftsverhältnissen zu widersetzen, nicht immer jeden Scheiß mitmachen, sondern öfter mal Nein sagen, aber dann eben auch dabei sein und das begleiten, wenn Leute was in die Hand nehmen. Es gibt gerade ähm, in Deutschland eigentlich eine ganz bemerkenswerte Streikkultur, die wieder neu entsteht und da sind wir, Gesellschaftliche Linke kleingeschrieben, sage ich jetzt mal, erstaunlich wenig. Also, was weiß ich, am Dienstag, glaube ich, ist Streik in der Charité, Krankenhauspflegestreik, ähm, es gibt äh, die Postbankstreik, es ist äh, ja, also sind ja nicht, das ist ja nicht so, dass sich auch in unserer Gesellschaft nichts regt. Es gibt genug Leute, die auch sagen, sie haben die Schnauze voll und sie tun sich zusammen und äh, beginnen sich zu artikulieren. Und das sind die Momente, äh, wo dann die Beklemmung vielleicht auch mal durchbrochen werden kann und wo die Leute dann auch dran wachsen, zu sehen, sie werden von anderen ernst genommen, sie, sie nehmen sich selber ernst und dann ist es, äh, entstehen eben auch die neuen Dinge, aus denen auch äh, vielleicht dann auch eine, eine, was politisch oder organisatorisch was entstehen kann, was auf Solidarität und äh, auf äh, kollektiver Verbindlichkeit beruht. Denn was du sagst, was das Problem ist, dass man irgendwie Umweltpolitik eigentlich interessiert, ist ja auch ein Ausdruck davon, dass das eigentlich bisher keine keine lebendige politische Struktur ist, diese Parteien. Das ja. ist ja nicht nur ein Problem der Linken, sondern eigentlich aller Parteien. Ne. Und sowas kann eigentlich nur entstehen in sozialen Auseinandersetzungen, glaube ich. Danke. Genau, äh, ich äh, als Norddeutsche taue jetzt auch langsam auf und würde noch kurz einen <lacht> äh, äh, Kommentar zum Verzicht machen, weil damit beschäftige ich mich manchmal und das ist... Äh Anknüpfen an dich würde ich sagen, also Verzicht ist im europäischen Kulturraum also ein langer Bestandteil der Geschichte. Es gab es immer wieder, dass Leute gesagt haben, ich möchte das äh, nicht, oder sozusagen Veganismus ist ein uraltes Phänomen und Vegetarismus äh, gab es äh, bereits im Judentum und so weiter. Und das sind bestimmte kulturelle Bewegungen, die immer wieder auftauchen, die aber auch etwas mit der Position in einer Gesellschaft zu tun haben. Und häufig sind es sozusagen Leute, die ohnehin Philosophen, Königs, und also gesellschaftlich... Ah, das ist mein grundsätzliches Problem. Ähm, genau, die ohnehin eine wohlhabende Position haben in der Gesellschaft und die aus dieser Position heraus dann auch mal sagen können, äh, mir reicht ich verzichte darauf, ich will mal was anderes erleben. Und Trempen hat auch eine Qualität, wohingegen ich sagen würde, die Leute in dem VW-Werk in Süddeutschland sind froh, dass sie überhaupt diese geordnete Arbeitsposition mal erreicht haben und ein relativ stressfreies Leben können, und so und also genau da würde ich darauf hinweisen, dass es das sozusagen auch mit Klassenpositionen, sozialem Aufstieg, Abstieg zu tun hat. Und würde dann an Elmar für Schlusswort übergeben. Ich könnte auch darauf verzichten. Ne? <lacht> ja relativ wohlhabende Position. <lacht> Oder, na, vielleicht sage ich noch zwei, drei Sätze. Also, vielleicht sind die ja nützlich. Wird man hinterher sehen können. Also zuerst einmal äh, würde ich würde ich äh, sagen. Es geht nicht um Verzicht oder Nichtverzicht, es ist auch keine ideologische oder kulturelle Frage, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit, vor der wir stehen, dass wir unseren Stoff- und Energieverbrauch regulieren müssen. Und diese Regulierung schließt ein, dass wir weniger von den fossilen Energieträgern verbrauchen. Denn wenn wir also das Klimaziel einhalten wollen, ist das unabänderlich sozusagen eher gesetzmäßig, dass wir dann weniger fossile Energieträger ver, ver, ver, verfeuern dürfen. Und das bedeutet, dass wir das Leben irgendwie ändern müssen, darauf anpassen müssen. Also es ist kein Verzicht, unter Umständen leben wir wirklich viel, viel besser und haben einen Gewinn an Lebensqualität, nicht? aber die Zielsetzung ist weniger... Stoff- und Energieverbrauch, vor allen Dingen von fossilen Energieträgern und das kann man mit anderen Rohstoffen in ähnlicher Weise zeigen und nicht nur bei Rohstoffen sondern auch, und, und Energie, sondern auch bei, bei Tieren, nicht bei der lebendigen Natur, im Verbrauch von Tieren. Nicht, das führt uns zum Veganismus natürlich und das kann auch ein Gewinn sein. Nicht? Warum soll das immer Verzicht sein? Also da hat, hat äh, Raoul, ich muss wieder sagen, ich bin wieder total einverstanden <lacht> mit ihm, auch wenn wir uns jetzt nicht für das Publikum erfreulich streiten, aber also, du recht hast, das du halt recht. Und da äh, werde ich nicht sagen, du hast Unrecht, nur weil das also der Dramatik einer Diskussion vielleicht zuträglich wäre. Ja, wir sind hier nicht in einem Schauspiel. Das ist das Erste, was ich sagen wollte, diese Verzichtsproblematik. Das Zweite, was dazugehört, dass die Änderung dieser Lebensweise, um weniger Stoff und Energie zu verbrauchen, eben auch Eingriffe in Zusammenhänge nötig hat, die wir nur und ausschließlich kollektiv organisieren können, politisch organisieren können. Da hilft kein individuelles Agieren. Das ist zum Beispiel die Regulation der Finanzmärkte. Wer hat als Individuum Zugang überhaupt zu den Finanzmärkten hier? Da könnte ich lange von Verzicht reden. Da werden alle sagen, also ich verzichte sowieso, weil ich sowieso nicht damit zu tun habe. Nicht? Also das machen doch die Banken oder die Bundesbank oder die Europäische Zentralbank oder die Troika. und so. Und an diese Institutionen müssen wir ran, um dann dieses Ziel, das unter dem Wort Verzicht immer angesprochen wird, nämlich weniger Energie und Natur zu verbrauchen, damit wir dieses Ziel erreichen können. Das müssen wir aber kollektiv machen. Das können wir nur politisch erreichen. Dazu brauchen wir auch in einer äh, bürgerlichen Demokratie, in der wir nun mal leben, dazu brauchen wir auch Parteien. Und dazu brauchen wir vor allen Dingen eine Partei, die sich solche Ziele auch setzt und, und bereit ist und in der Lage ist, diese auch durchzusetzen. Und äh, da kann man jetzt äh, Reklame machen. Nicht? Also die einzige Partei in Deutschland, die das wirklich macht, ist die Linke. Schlicht und ergreifend, so einfach ist das. Und noch etwas anderes muss ich noch äh, hinzufügen. Ähm, die äh, Ressortgeschichte. das ist natürlich ein großes Problem, das man aber wahrscheinlich auch nur lösen kann, wenn man auch das Politik machen, äh, nicht jetzt nach der traditionellen politischen Rationalität von Mehrheiten und Minderheiten, Opposition und... und, und äh, und Regierung und so weiter behandelt, sondern wenn man es auch holistisch, so unter Totalitätsgesichtspunkten betrachtet, dann gibt es kein Ressort, das nicht in Wechselwirkung steht mit allen anderen Ressorts. Und welches Ressort, in Anführungszeichen, dann das Wichtigere ist, das, ist so, das kann man von vornherein gar nicht entscheiden. Das wird sich irgendwie im Nachhinein vielleicht herausstellen. Und dann wird auch Politik etwas anders aussehen dann gibt es mit sicherheit nicht mehr den konflikt oder den, den, den kampf zwischen den politischen granden die das innenministerium haben wollen weil das innenministerium viel reputation und viel macht verspricht oder das außenministerium oder das finanzministerium und solche Popelministerien wie familie oder so weiter das überlässt man dann den frauen also wir müssen von dieser Ressortvorstellung weg, indem wir also auch in der Politik äh, verstehen, dass politische Prozesse auch holistisch sind. Da hängt alles mit allem zusammen und äh, da kann man nicht diese Aufgliederung äh, machen, die also nach der Rationalität äh, der Effizienz äh, eben nahe liegt, aber äh, so diesem politischen Altern Prozess, wenn man den Alternativen äh, erreichen will, nicht entsprechen würde. Wenn wir Alternativen nicht nur im Programm stehen haben, sondern auch in unserer politischen Praxis wirksam machen wollen, dann müssen wir diese ressortaufteilung eben auch aufgeben und dazu bereit sein, dies zu machen. Und davon hängt unheimlich viel bis hin zu den persönlichen Verhaltensweisen äh, ab, die sich dann natürlich auch ändern werden. Das ist also zu der Ressort-Aufteilung. Und dann ein Letztes äh, noch vielleicht, die... Äh, da habe ich etwas, etwas geschluckt. Die, die Flüchtlinge sind Utopisten, sie gesagt. Also, erstens habe ich es vielleicht nicht richtig verstanden, kann sein. Nicht, also wenn man darüber nachdenkt, ist das, was sie als Flüchtlinge suchen, ja nicht das goldene Land. Nicht, das sucht man als Migrant vielleicht oder als Weltreisender. Da macht man die Reise nach Jerusalem. Nicht aus Gründen, weil man eben auch äh, aus religiösen Gründen, weil man die Geburtsstätte von Jesus gesehen haben will oder die Moslems gehen nach Mekka. Äh, aber diese Migration ist ja ein, eine Zwangsveranstaltung und äh, ist eher eine schwarze Utopie, wenn man den Begriff der Utopie äh, überhaupt da verwenden kann. Äh, und auch hier zeigt sich dann wieder, dass äh, Individuen zwar ihre Träume haben können, das werden sicherlich sehr, sehr viele Flüchtlinge auch haben, denn sonst werden sie gar nicht überleben können. Dass aber die Realisierung dieser Träume und von mir aus auch Utopien, dann eben auch nur durch eine Änderung der Gesamtlage der Politik der einzelnen Nationalstaaten, auch in Deutschland selbstverständlich, und dann natürlich auch der Weltpolitik äh, abhängig ist. Und äh, dafür müssen wir uns dann auch wieder einsetzen und wahrscheinlich nicht nur individuell, das geht auch und ist auch sicherlich sinnvoll hier und da, dass man auch individuell Hilfe leistet, Hilfe leistet wo es geht und wo es notwendig ist. Aber das muss man auch kollektive äh, Regeln und kollektive Maßnahmen äh, treffen, wie wir in Europa ja ganz deutlich äh, sehen können. Das ist etwas traurig. Eigentlich sollten wir nicht so traurig enden, wenn wir über die Vermessung der Utopie diskutieren. Aber... Äh, vielleicht muss man realistisch sein, die Gegenwart ist halt einfach so und wir haben die große Aufgabe und die große Chance, sie in der Zukunft eben zu verbessern. Und das müssen wir ernst nehmen, kollektiv. Ja, vielen Dank, Großartig. Schlusswort, ich danke euch das Gespräch und euch für die inspirierenden Fragen und äh, Beiträge. Vielen Dank.